Herzlich willkommen bei der Veranstaltung Krankenhäuser zurück in öffentliche Hand zu Möglichkeiten von Enteignung privater Klinikkonzerne. Wir werden heute sprechen über Privatisierung und private Klinikkonzerne und vor allen Dingen auch darüber, was man dagegen tun kann. Wie können wir also ähm, private Klinikkonzerne zurück in öffentliche Hand ähm, gewinnen, denn Privatisierung von Krankenhäusern haben massive Folgen für Beschäftigte, aber auch für die Versorgungssituation von Patientinnen. Stellenabbau, Outsourcing, Lohnsenkung sind da drin Alltag und sind sozusagen der Fokus gewinnorientierter Klinikkonzerne, die nicht die gute Gesundheitsversorgung, sondern äh, Gewinne und Gewinnausschüttung für ihre Aktionierinnen in den Vordergrund stellen. Das haben auch die Beschäftigten etwa am UKGM am ersten privatisierten Uniklinikum in Gießen Marburg erlebt, aber auch in Sesen, wozu wir später auch was hören werden, zu beiden Auseinandersetzungen. Die Veranstaltung hat auch einen ganz konkreten Aufhänger, es gibt Hoffnung, dass wir dagegen etwas tun können, Hoffnung, dass wir quasi vorgehen können gegen private Klinikunternehmen, sie zurückholen können in öffentliches Eigentum, das sagt unter anderem Professor Wieland den wir auch später noch hören werden. Das Land Hessen könnte zum Beispiel als Klebschuss enteignen und das Uniklinikum Gießen-Marburg wieder zurückholen in öffentliches Eigentum. Enteignen, ich persönlich bin jetzt hier in Berlin, wir sind ja alle online, aber ich sitze auch noch in Berlin. Da ist Enteignen ein sehr großes Thema, Enteignen großer Immobilienkonzerne wird gerade gesellschaftlich breit debattiert, weil es eine Enteignungsdebatte von der Initiative, die wir enteignen, gibt. Aber enteignen nach Artikel 15, so sagt das Gutachten von Professor Wieland, wäre auch nicht nur für Wohnraumplan möglich, sondern auch für die Gesundheitsversorgung, die in öffentlicher Hand zurückgeholt werden kann. Deswegen wollen wir heute Abend quasi mit euch gemeinsam diskutieren. Wie ist das möglich? Für welche privaten Kliniken ist das möglich? Und ähm, warum ist es eigentlich notwendig, das zu tun? Deswegen würde ich, würd ich euch jetzt gerne einmal kurz die Referentin auf dem Podium vorstellen und ähm, auf dem digitalen Podium und ähm, dann noch kurz ein paar Sachen zum Ablauf und zur, zur Technik sagen und dann geht es auch schon los. Professor Wieland ähm, ist Professor für Öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer und hat im Auftrag der Rosa-Lutzenburg-Stiftung der Linksfraktion Hessen und der und von Ver.di Hessen das Rechtsgutabend zu den rechtlichen Möglichkeiten einer Rücküberführung des Universitätsklinikums Gießen-Marburg in öffentliches Eigentum erstellt und wird dazu auch später sprechen. Fabian Djevas-Reben ist Ver.di-Sekretär im Bezirk Mittelhessen und zuständig für das Universitätsklinikum Gießen-Marburg. Mit zusammen mit Bettina Böter-Duten, ehemalige Betriebsratsvorsitzende des Universitätsklinikums Marburg und aktive Mitstalterin im Aktionsbündnis gemeinsam für unser Klinikum, werden sie auch was zu den Auseinandersetzungen am UKGM, also Universitätsklinik Jesus Marburg, später erzählen. Jan Bruno Gerkens ist Wer die Gewerkschaftssekretär im Bezirk... Südost-Niedersachsen und war mit zuständig für die Auseinandersetzung in den Asklepios-Kliniken in Seesen. Und Oliver Knieschek, spricht man wahrscheinlich anders aus, aber wird mich gleich ähm, korrigieren, ist Betriebsratsvorsitzender der Asklepios-Kliniken in äh, Schildertau-Seesen. Und ihr beide werdet auch zu den Auseinandersetzungen, die es dort seit über einem Jahr gegeben hat und die letztlich zu der Schließung der renovierten Reha-Klinik geführt haben, sprechen. Also herzlich willkommen zu der Veranstaltung. Ich freue mich schon sehr und freue mich auch, dass es großes Interesse gab zu dem Thema im Vorfeld. Bevor wir anfangen, noch ein paar Hinweise zu dem Ablauf. Wir steigen gleich ein mit einer Vorstellung des Rechtsgutachtens durch Professor Wieland. Und da wird es auch erstmal schon erste Nachfragemöglichkeiten zur juristischen Einschätzung, aber auch Verständnisfragen. Und eine erste kleine Diskussionsmöglichkeit geben. Und dann kommen wir in den zweiten Teil der Veranstaltung, wo wir dann ähm, die Auseinandersetzung am OKBGM und die Auseinandersetzung im Sesen uns konkreter angucken. Vor, vor dem Hintergrund der Frage, quasi, was könnte eine Forderung nach Enteignung hier bringen. Euch auch nochmal als Zuschauerin der Hinweis, diese Veranstaltung wird aufgezeichnet, allerdings nur das Podium. Also das heißt... Ähm, ich zeichne den ersten Teil der Veranstaltung an, auf. Sobald es in die Diskussion geht, wird die ähm, Aufzeichnung aber unterbrochen. Das heißt, ihr habt, ähm, müsst keine Angst haben, jetzt plötzlich im Bild zu erscheinen oder später irgendwo verewigt zu sein mit einem Redebeitrag, den ihr vielleicht halten möchtet. Die Diskussion ist also nicht ähm, Teil der Aufzeichnung. Aber ihr könnt sehr gerne Fragen ähm, oder auch Beiträge stellen, und zwar sowohl im Chat als auch, wenn ihr euch melden möchtet und gerne einen Redebeitrag halten möchtet, könnt ihr im Chat einfach gerne euren Namen reinschreiben oder Wortmeldungen reinschreiben. Dann ähm, führe ich eine Redeliste und ähm, ihr werdet dann quasi die Möglichkeit haben, sprechend oder auch mit Bild. Ähm, wenn ihr mit Bild erscheinen wollt, schreibt das bitte auch in Klammern noch dazu. Könnt ihr dann sozusagen Teil der Diskussionsrunde werden für die Frage, die. Ihr konkret stellen wollt oder den Redebeitrag den ihr halten wollt. So viel zum technischen Ablauf. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die auch gerne in den Chat rein. Und ansonsten würden Sie, würde es jetzt auch schon losgehen. Herr Wieland, wir fangen ja an mit dem Rechtsgutachten zu den rechtlichen Möglichkeiten einer Rücküberführung des Universitätsklinikums Gießen-Marburg in öffentliches Eigentum. Der Hintergrund davon ist, dass das Uniklinikum im Jahr 2005 fusioniert wurde, also aus Gießen und Marburg, aus den Unikliniken Gießen und Marburg und 2006 als erste Uniklinik an einen privaten Konzern verkauft wurde, damals an die Rhön AG. In dem Kaufvertrag gab es eine Klausel, im Einzelnen werde ich sie jetzt nicht erklären, aber die letztendlich dem Land Hessen die Möglichkeit gegeben hätte, ein Vorkaufsrecht wahrzunehmen, wenn die Klinik, also wenn die Röner G die Klinik ähm, verkauft hätte. Das ist 2019 ausgelaufen und wurde, bis dahin wurde die Uniklinik nicht verkauft, aber Mitte 2000, also 2020 hat Asklepios dann die Röner G und damit auch das UKGM übernommen. Was, jetzt ist Asklepios also der neue Eigentümer anstatt des Landes Hessens. Und deswegen, das war der Hintergrund des Rechtsgutachtens, um zu fragen, kann man dieses Klinikum trotzdem in öffentliches Eigentum auch jetzt noch überführen? Sie kommen in Ihrem Gutachten zu dem Schluss, dass das Land Hessen als Klepius enteignen und das Uniklinikum wieder in öffentliches Gemeineigentum überführen kann. Aber wie ist das denn rechtlich möglich und zu welchem Preis ist das möglich? Ja, tatsächlich wäre es möglich, rechtlich schafft das Grundgesetz die Möglichkeit einer Sozialisierung. Das ist für viele vielleicht überraschend, aber man muss sich vor Augen führen. Das Grundgesetz stammt aus dem Jahr 1949 und damals war über die künftige Wirtschaftsordnung Deutschlands noch gar nicht entschieden. Selbst die CDU hatte 1947 in ihrem Ahlenor-Programm noch einen christlichen Sozialismus gefordert. Die SPD verstand sich als sozialistische Partei und die kommunistische Partei selbstverständlich als kommunistische Partei. Und weil man im Grundgesetz sich nicht einigen konnte auf eine Wirtschaftsordnung, hat man gesagt, das soll der Gesetzgeber machen. Und äh, dass sich die Wirtschaftsordnung in Deutschland dann in Richtung auf eine soziale Marktwirtschaft entwickelt hat, war aus rechtlicher Sicht eine politische Entscheidung. Ist aber im Grundgesetz nicht angelegt, sondern das Grundgesetz lässt auch Sozialisierung von Unternehmen zu. Das ist in Artikel 15 geregelt. Ein Artikel, von dem viele gedacht haben, der ist völlig überholt, den braucht man nie wieder. Bisher ist auch nie zur Anwendung gekommen. Aber Sie haben ja schon das Beispiel genannt. Berlin, äh, große Wohnungsbaukonzerne. Äh, und äh, da gäbe es eine solche Möglichkeit. Und in Hessen könnte der Gesetzgeber, also der Landtag, wenn er ein entsprechendes Gesetz erließe, festlegen, dass das Universitätsklinikum Gießen-Marburg in Gemeinwirtschaft überführt würde. Was heißt Gemeinwirtschaft? Es dürfte dann nicht mehr zu Gewinnerzielungsabsichten betrieben werden, sondern es ging um die Bedürfnisbefriedigung der Menschen. Das kennen wir zum Teil noch aus dem Wohnungsbaubereich, wo es noch gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaften gibt. Es hat früher auch im Bankenbereich gemeinnützige Banken gegeben, das ist aber alles im Laufe der Zeit mehr in den Hintergrund getreten. Das schließt jedoch rechtlich nicht aus, dass man wieder dahin zurückkehren würde. Man braucht allerdings politische Mehrheiten. Und man muss entschädigen. Danach war ja auch gefragt worden. Das ist genauso wie bei der Enteignung, also das Grundgesetz unterscheidet, eine Enteignung, wo der Staat bestimmte Grundstücke etwa braucht, weil eine Autobahn eine Eisenbahnlinie oder Ähnliches bauen will, von der Sozialisierung, wo es um eine Umgestaltung der Wirtschaftsordnung geht. In beiden Fällen muss man aber dem Eigentümer eine Entschädigung leisten. Und da hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass diese Entschädigung nicht in Höhe des Verkehrswertes erfolgen muss. Also nicht zu dem Preis, den man am Markt erzielen würde, sondern dass man bei der Höhe der Entschädigung abwägen muss, einerseits das Interesse der Allgemeinheit, an der Sozialisierung, an der Überführung in Gemeinwirtschaft und zum anderen das Interesse des Eigentümers. Da wird man hier bei dem Universitätsklinikum sagen müssen, man würde wohl eine angemessene Entschädigung irgendwie auf der Grundlage berechnen können, dass man sagt, was hat das röhenklinikum seinerzeit bezahlt, wie viele Investitionen hat es nach weißlich getätigt, die auch heute noch wirksam sind. Und dann käme man so in Größenordnungen, wo man sagen könnte, da kann man dann ungefähr sagen, das ist vielleicht angemessen. Aber was angemessen ist, wird zunächst auch einmal politisch entschieden in einer Abwägung. Also man kann aus dem Grundgesetz jetzt nicht eine konkrete Summe ableiten, zumal es eben auch keinerlei Vorbilder gibt. Das wäre Neuland, was man hier betreten müsste. Man kann nur sagen, äh, zu berücksichtigen ist, dass äh, solche Faktoren eingestellt werden müssen. Also der Staat kann nicht hingehen und sagen, ich verkaufe es einem Privaten und im nächsten Schritt enteigne ich nicht ihn und zahle ihm kein Geld dafür. Das würde das Grundgesetz nicht zulassen, sondern es müsste praktisch sagen, okay, wenn du das gekauft hast, kriegst du den Kaufpreis äh, zurück. Und das, was da reingesteckt hast und was heute noch werthaltig ist, das müssen wir auch in gewisser Weise entschädigen. Äh, das könnte man dadurch machen, dass man jetzt für das Universitätsklinikum eine Anstalt des öffentlichen Rechts, den Juristen, das gründen würde, die dann entsprechende Kredite aufnehmen müsste. Dann käme man auch nicht in Schwierigkeiten mit der Schuldenbremse, weil die Schuldenbremse nur für den Staat selber gilt, nicht für so eine Anstalt. Das wäre also rechtlich ohne weiteres ein gangbarer Weg. Politisch wäre es äh, Neuland und etwas woran man in den letzten 70 Jahren wahrscheinlich nicht mehr so viel gedacht hat. Dann Dankeschön erstmal für die erste Einschätzung. Jetzt haben Sie aber ja das Rechtsgutachten konkret am Fall des Universitätsklinikums Gießen-Marburg geprüft. Inwieweit ist denn dieses, diese Möglichkeit, einen privaten Konzern ein Gemeineigentum zu überführen, auch für andere Klinikkonzerne? also für andere private Klinikkonzerne oder für den gleichen Betreiber an anderen Orten. Wir haben jetzt ja, wir werden ja später noch über quasi auch die Season Auseinandersetzung sprechen. Inwiefern wäre es quasi auch in anderen, in anderen Ländern, Bundesländern, aber auch in Bezug auf andere private Kliniken möglich, das Gleiche zu tun? Das Grundgesetz beschränkt das nicht. Wenn Sie noch mal daran denken, damals sollte das ja die Möglichkeit sein, eine sozialistische Wirtschaftsordnung in Deutschland einzuführen. Das heißt, man hat jetzt nicht das etwa auf Universitätskliniken oder auch nur auf den Gesundheitsbereich insgesamt beschränkt, sondern hat im Prinzip gesagt, wenn der Staat äh, so eine gemeinwirtschaftliche Ordnung will, dann kann er Unternehmen in diese gemeinwirtschaftliche Ordnung überführen. Das heißt, es ging auch in anderen Klinikkonzernen und es ging auch außerhalb des Gesundheitswesens. Also Sie haben ja schon die Wohnungsbaugesellschaften erwähnt. Es setzt jeweils immer nur eine politische Mehrheit voraus und die Bereitschaft, eine angemessene Entschädigung zu zahlen. Aber sonst ist es nicht begrenzt. Okay. Dann danke für die erste Einschätzung. Ich hatte vorhin angekündigt, dass wir die Möglichkeit haben, jetzt noch ähm, Nachfragen zu stellen. Es kam im Chat auch konkret auch schon eine Nachfrage, die ich äh, gleich reinbringen werde. Aber ihr könnt euch auch gerne melden und selbst noch eine Frage stellen. Ähm, genau, es kam die Nachfrage auf, ob die Inanspruchnahme einer Anstalt des öffentlichen Rechts zur Finanzierung, damit die Schuldenbremse nicht greift, ein Taschenspielertrick ist. Ich kann das jetzt natürlich soweit nur interpretieren, aber heißt es nicht letztlich sozusagen. Man versucht da quasi die Schuldenbremse auszutricksen und geht das dann trotzdem. Das wäre die eine Nachfrage. Und wenn ich das richtig verstehe, genau, vielleicht erstmal dazu, weil es ja auch eine Verständnisfrage. Ja, gerne. Man kann sagen, das ist ein Trick, aber es war damals allen Beteiligten, als die Schuldenbremse eingeführt wurde, bewusst, dass das nicht für alle öffentlichen Einrichtungen gelten sollte. Man hat ganz ausdrücklich gesagt, für die Kommunen gilt es nicht, es geht nur für Bund und Länder. Und es gilt auch nicht für die Sozialversicherung. Die dürfen sich alle weiter unabhängig von der Schuldenbremse verschulden. Und man hat damals auch offengelassen, dass der Staat selbstständige juristische Personen, also selbstständige Einheiten gründen kann, die sich verschulden können, ohne dass sie an der Schuldenbremse gewonnen sind. Da kann man sagen, das ist ein bisschen inkonsequent, eigentlich das so zu begrenzen. Aber das hat man bewusst gemacht, weil selbst den Freunden einer Schuldenbremse das ganz etwas unheimlich war. Man sich von daher noch Ausweichmöglichkeiten lassen musste, lassen wollte und die könnte man jetzt nutzen. Das scheint mir auch eigentlich ganz unbestritten zu sein. Es wird nicht überall begrüßt. Das sagen nicht alle, da ist eine gute Lösung, sondern viele sagen, das ist doch unkonsequent. Un aber das ist so, wie es äh, ist unter Juristen eigentlich äh, Einigkeit und das ja selten. Jetzt gibt es hier auch noch, ein, ebenfalls im Chat, noch eine Nachfrage. Weshalb ist eine Sozialisierung auf Basis des, der, der hessischen Verfassung möglich? Und ich würde auch sehr gerne noch eine eigene Frage anfügen, weil Sie das gerade so en passant im Vortrag gesagt haben, dass Enteignung und Sozialisierung nicht das Gleiche sind. Können Sie dazu noch mal was ausführen? Weil ich habe jetzt immer Enteignung und Rekommunalisierung so salopp in eins benutzt. Offensichtlich ist das rechtlich nicht der Fall. Vielleicht können Sie dazu auch noch mal kurz was sagen. Gerne. Ich fange mit dem Zweiten an. Äh, Enteignung führt dazu... Dass ein Wirtschaftsgut, ein Grundstück, ein Gebäude oder Ähnliches in privatem Eigentum bleibt, aber von einer Privatperson auf den Staat übergeht. Sozialisierung ist gerichtet auf eine Änderung der Wirtschaftsordnung. Das heißt, es gibt danach dann nur noch ein sozialisiertes Eigentum, das nur noch gemeinwirtschaftlich genutzt werden kann und nicht mehr zur Gewinnerzielung. Das unterscheiden die Juristen, aber ich würde Ihnen einräumen, für den Laien Sie sind beide Rechtsinstitute dicht beieinander. Wir haben nur sehr viele Enteignungen im Laufe der letzten 70 Jahre erlebt. Immer wenn große Infrastrukturprojekte geplant werden, wenn Autobahnen geplant wurden oder Eisenbahnen oder auch große Flughäfen, dann ist es Enteignet worden. Das hat aber nichts an der Wirtschaftsordnung geändert und die Sozialisierung zielt eben ausdrücklich auf die grundsätzliche Freistellung eines Unternehmens von Gewinnstreben und nur auf die Bedürfnisbefriedigung. Das macht aus juristischer Sicht diesen Unterschied. Und die zweite Frage, warum geht das nach der hessischen Verfassung? Warum sind jetzt stehen andere Grundrechte nicht im Wege? Es geht nicht nach der hessischen Verfassung, sondern diese Sozialisierung ist im Grundgesetz geregelt. Das Grundgesetz gilt aber auch für das Land Hessen mit. Insoweit geht das Grundgesetz den Regelungen der Hessischen Verfassung vor, die aber natürlich im Übrigen äh, deutlich noch engagierter in Richtung auf Sozialisierung gewesen sind und Missbrauch wirtschaftlicher Macht. Hessen ist eine sehr frühe Verfassung und äh, man hat damals noch ganz stark sozialistisch gedacht. Äh, das war 46, 47 und das hat sich in den folgenden zwei Jahren dann erst auf Bundesebene verändert. Also von daher laufen die beiden Regelungen zwar parallel, aber das, worauf ich mich beziehe, die Sozialisierung ist eine Regelung äh, des Grundgesetzes, also gilt bundesweit. Okay, es gab jetzt in der Zwischenzeit einen Ansturm an Fragen, die ich deswegen ähm, vielleicht mal gesammelt wiedergeben würde. Und äh, wir haben auch noch Gut, äh, knapp zehn Minuten Zeit dafür und dann würden wir übergehen in den zweiten Teil der Veranstaltung. Aber erstmal haben wir auf jeden Fall noch Zeit und deswegen würde ich aber trotzdem mal gesammelt wiedergeben. Einerseits gab es im FAQ oder im, noch Nachfragen dazu, äh, ob jetzt, äh, ob nochmal dargestellt werden könnte, was genau mit der Uniklinik Gießen-Marburg passiert ist, ob sie jetzt privatisiert wurde und ob das Land vorher ein Vorkaufsrecht hatte. Das kommt gegebenenfalls auch später nochmal in dem Vortrag, aber wenn Sie darauf eingehen möchten, dann gerne jetzt schon. Die andere Frage bezieht sich darauf, legt die Sozialisierung nach Artikel 15 auch fest, dass nicht profitorientiert gewirtschaftet werden kann? Und zwar, weil ja sozusagen auch in öffentlicher Hand oft nach Marktlogik gewirtschaftet wird. Das war noch eine Nachfrage. Und ähm, müsste nicht auch an die Versicherungswirtschaft ran, die im öffentlichen Interesse gestaltet werden müsste, damit so etwas nicht passieren kann? Ähm, genau, das waren die Fragen aus dem FAQ. Und ich würde noch kurz ähm, aus dem Chat, oder das machen wir jetzt gleich in der zweiten Runde, ja, ich hoffe, ich kann mich noch an alle Fragen erinnern. Also ich fange hinten an. Versicherungswirtschaft, natürlich könnte man auch sagen, auch die Versicherungswirtschaft äh, würde sich eignen dafür, dass sie gemeinwirtschaftlich organisiert würde. Es gab im Versicherungsrecht immer Genossenschaften, die nicht auf Gewinnerzielung aus waren. Und man könnte das von Seiten des Staates auch wieder so bewirken. Äh, angesichts äh, des Wertes der Versicherungsgesellschaften müsste man allerdings sehen, dass die Entschädigung den Staat sicher viel Geld kosten würde. Man kann umgekehrt sagen, im Moment, wo der Staat, wenn er Geld leiht, sogar Zinsen dafür äh, verlangen kann und nicht zahlen muss, wäre das eine Gelegenheit. Wann, wenn ich jetzt äh, unter diesen Umständen am Kapitalmarkt? Aber es ging um viel Geld. Aber äh, das Grundgesetz würde das äh, zulassen. Und äh, Ergebnis jeder Sozialisierung muss sein, dass der Staat sich jetzt nicht selber als Kapitalist gewissermaßen als Wirtschaftsunternehmen betätigen darf. Er darf nicht sein Handeln auf Gewinnerzielung ausrichten, sondern wenn er sozialisiert hat, dann muss er das so äh, praktisch einrichten, dass keine Gewinne entstehen, dass nur die Kosten verlangt werden, die für die Bedürfnisbefriedigung und die Befriedigung des Bedarfs der Bevölkerung äh, notwendig sind. Sonst wäre es tatsächlich ein Missbrauch der Sozialisierung. Also das muss man schon ernst nehmen. Und der Staat darf nicht sagen, ich bin der bessere Unternehmer und ich setze mich jetzt einfach an die Stelle des Privaten und mache das. Dann habe aber noch die erste Frage, wenn Sie mir gerade noch mal helfen. Da wurde einfach noch mal nach dem Hintergrund gefragt. Ähm ah ja, ob die, das, ja, das Universitätsklinikum Gießen-Marburg oder beide Universitätsklinika, die es vorher gab, waren nach meiner Erinnerung, ich habe damals in Frankfurt gearbeitet und das auch ein bisschen mitgekriegt. Soweit ich das erinnere, war es, gab es bei beiden einen sehr großen Investitionsstau. Das Land hatte kein Geld und hat gedacht, wenn wir das jetzt verkaufen an einen Privaten, dann wird der sein das Geld in die Hand nehmen, investieren. Und wir sind gewissermaßen diese finanzielle Bürde los. Der Private, das Rhön-Klinikum war interessiert, weil so ein Uniklinikum sehr prestigeträchtig ist. Und wenn man sagen kann, ein privates Unternehmen kann auch ein Uniklinikum führen, dann ist das für das eigene Standing gut. Das war der Hintergrund damals, um einzigartig in Deutschland von einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung überzugehen in ein privatwirtschaftliches Universitätsklinikum. ist allerdings auch ganz bezeichnend, dass die anderen Länder diesem Beispiel nicht gefolgt sind, sondern die haben alle ihre Universitätskliniker in staatlicher Verantwortung behalten. Das hat halt doch gewisse Vorteile. Vielleicht würde man das in Hessen heute auch anders sehen. Okay, dann Dankeschön dafür. Ich würde jetzt die Diskussionsfragen aus dem Chat noch aufgreifen. Wie gesagt, ihr könnt euch sehr gerne auch zu einem Redebeitrag melden. Dafür könnt ihr euch einfach mit Namen in den Chat schreiben. Wir würden euch dann das Rederecht erteilen und dann könntet ihr auch selbst etwas sagen. Vielleicht gebe ich nämlich ja nicht alle eure Fragen richtig wieder. Insofern könnt ihr sehr gerne auch euch selbst beteiligen. Aber für zuerst einmal werde ich ähm, weiter die Fragen aufgreifen. Und hier wurde jetzt noch mal nochmal gefragt, welche. Und ich würde sie aber auch wieder bündeln. Also ein paar Fragen stellen und dann können Sie vielleicht auf alle antworten. Oder auf die, die Ihnen wohlgesonnen sind. <lacht> Ich antworte auf andere Fragen. Also hier wurde erstmal gefragt, welche politischen Mehrheiten sind für eine Rück Rückführung eigentlich erforderlich? Und welchen Grund haben private, also wahrscheinlich private Krankenhausträger, dem zuzustimmen, der Sozialisierung wahrscheinlich zuzustimmen? Was bedeutet das für die Kliniken, die für ein Euro verschleudert wurden? um sie als Schuldentreiber loszuwerden. Zum Beispiel das SANA-Klinikum Offenbach. Auf das konkrete Beispiel können Sie wahrscheinlich nicht eingehen, aber auf die Frage, ob die Privaten der Sozialisierung eigentlich überhaupt zustimmen müssen und was es für die Kliniken bedeutet, wird auf jeden Fall auch nochmal aufgegriffen. Wie kam es überhaupt zu dem Rechtsgutachten beziehungsweise welche Beweggründe gab es dafür im expliziten Fall der Uniklinik, Gießen, Marburg, ich würde sagen, diese letzte Frage, die greifen Bettina und Fabian später noch auf. Deswegen ist das gar nicht unbedingt eine Frage an Sie. Und ähm, genau. Jetzt gucke ich kurz. Ich glaube, das waren erstmal ähm, die Fragen. Das andere waren auch zum Teil Diskussionsbeiträge. Gut. Dann fangen wir an. Äh, erforderlich ist ein Landesgesetz. Das heißt, es muss eine einfache Mehrheit im Landtag dafür vorhanden sein, die ein solches Gesetz verabschieden kann. Und da das der Gesetzgeber macht, heißt das auch, es bedarf nicht der Zustimmung der betroffenen äh, Asklepios-Gesellschaft, äh, sondern das kann der Staat alleine entscheiden. Der private Konzern hat nur ein Recht auf Entschädigung, er kann es aber nicht verhindern wenn sich entsprechende politische Mehrheiten finden werden. Natürlich kann er dagegen klagen. Er kann sagen, die Voraussetzungen lagen nicht vor, die Entschädigung ist zu niedrig. Aber das ändert nichts daran, dass das ein Handlungsinstrument des Gesetzgebers ist, was mit einfacher Mehrheit äh, praktisch beschlossen werden kann. Wie es zu dem Gutachten kam, müssen die Auftraggeber sagen. Ich kann aus meiner Sicht nur sagen, äh, es gibt zum Grundgesetz zu den einzelnen Vorschriften Kommentare, dicke Bände, und ich habe mich seit 30 Jahren mit der Sozialisierung beschäftigt dort und immer gedacht, das ist reine Theorie, das wird politisch nie wieder relevant. Und war ganz überrascht, als ich dann in Berlin mal gefragt wurde, wir denken über so eine Sozialisierung nach, ginge das und könnten Sie das mal untersuchen? Und ich nehme an, das Berliner Gutachten war dann gewissermaßen der Anstoß zu sagen, könnten Sie das jetzt auch nicht mal für das Universitätsklinikum untersuchen. Und für einen Wissenschaftler ist es natürlich ganz äh, apart, wenn man nach 30 Jahren merkt, dass worüber man gearbeitet hat, hat vielleicht doch eine praktische Relevanz. So, jetzt haben wir noch als äh, letzten Beitrag in dieser Runde, es wird ja nachher auch noch mal eine Diskussion geben, eine ähm, Meldung von Elke. Ich würde dir jetzt die Sprecherlaubnis zuteilen und dann kannst du gerne etwas sagen. Müsste jetzt so, jetzt habe ich ja, ja, Elke Kreis, ich war zu der Zeit, wo es um die Privatisierungsgeschichten ging, ja, Personalrätin in der Uniklinik Frankfurt. Ähm, das haben vielleicht viele vergessen, aber ich nehme an, Bettina erinnert sich dran, ähm, dass am Anfang ja äh, auch die Uniklinik Frankfurt im Gespräch war. Alle drei Uniklinikas äh, sind in die Wagschale geworfen worden. Und ähm, also der Skandal bei den Uniklinika ist ja noch, dass die Privaten dann den Zugriff auf Forschung und Lehre haben. Das finde ich ein ganz wesentlicher Punkt. Der ähm, sehr selten äh, zum Gespräch kommt, weil da geht es ja auch darum, bei welcher Krankheit forsche ich und wenn die privat sind, dann forschen die natürlich in die Richtung, wo Geld drüber wächst. Ähm, dafür ist aber unser Gesundheitssystem ursprünglich nicht gedacht. Das war das eine. Und dann im Laufe der Jahre beim rhön später habe ich das hier nicht mehr mitbekommen, war ganz klar, dass die immer wieder versucht haben, das Land dazu zu bringen, ja, wir würden ja die Investitionen, die wir versprochen haben, tätigen. Aber das geht leider nicht, weil ähm, die Kosten sind so hoch. Wir haben das unterschätzt. Und äh, da war das Land ziemlich ohnmächtig. Also allein das ist ein Grund, äh, das Ganze wieder umzustellen. Fertig. Das würde ich genauso sehen. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum man gerade bei Universitätsklinika und äh, beim Gesundheitswesen sagen kann, das gehört eigentlich in die Hand des Staates, weil dort... Forschung betrieben wird. Und natürlich wird ein Privater nur die Forschung betreiben, die Gewinn äh, verspricht und nicht die, die jetzt am meisten im Interesse der Bevölkerung ist. Man kann das ja bei Krankheiten nachweisen, äh, dass die Krankheiten, die selten sind, auch äh, schon insgesamt weniger beforscht werden, weil etwa die Pharmaindustrie da keinen Markt sieht. Das ist ein deutliches Argument für eine Überführung in Gemeinwirtschaft. Und man kann froh sein, dass Frankfurt damals dieses Schicksal erspart geblieben ist, aber man kann vielleicht auch sagen, die Erfahrungen waren offenbar nicht so gut, dass jetzt andere Länder ihre Universitätskliniken auch privatisiert hätten, obwohl die viel Geld kosten. Ähm, so, ich glaube, die äh, der Redebeitrag hat jetzt noch weitere Redebeiträge nach sich gezogen, was an sich sehr, sehr wünschenswert ist. Ich würde euch aber trotzdem vielleicht an der Stelle erstmal bitten, eure Fragen im Kopf zu behalten. Es gibt hinterher noch die Möglichkeit, quasi alle Beiträge gemeinsam zu diskutieren und würde die gerne in die Diskussionsrunde nachher mit aufnehmen. Ich hoffe, das ist für alle in Ordnung. Ihr kommt auf jeden Fall noch dran. Ich würde nämlich jetzt erstmal sozusagen einsteigen weiter mit ähm, den konkreten Kämpfen, die es auch um das UKGM gegeben hat und würde deswegen sozusagen zu ähm, Bettina und Fabian übergehen wollen. Bettina, du warst ja Betriebsrätin im Universitätsklinikum Marburg und bist auch aktiv im Aktionsbündnis äh, gemeinsam für unser Klinikum. Das heißt, du hast die Auseinandersetzung um das UKGM in den letzten Jahren ja auch zentral verfolgt. Vielleicht kannst du uns einmal kurz äh, darstellen, was waren eigentlich die Folgen, die Folgen der Privatisierung, als das sozusagen als das Klinikum 2006 verkauft wurde. Also ich möchte schon noch mal kurz ausführen, als die Privatisierung äh, entschieden worden ist im Landtag, war das für Marburg ein besonderer Schock, weil Marburg so genannt in der schwarzen Null war und in Gießen war ein größerer Investitionsstau. Mit der Privatisierung fing der Kampf schon vorher an, dass die Beschäftigten, die Bewohner von Marburg gesagt haben, wir wollen unsere Uniklinik nicht privatisiert haben. Da hatte sich schon eine Bürgerinitiative gegründet. Es gab bis zu 30.000 Unterschriften. Hinzu kam für die Arbeitnehmer, die Landesregierung hat die Beschäftigten versetzt in ein privates Unternehmen, ohne dass man ein Widerspruchsrecht hatte. Das heißt, es gab keinen Betriebsunter Betriebsübergang nach 613a BGB. Also das war, ich weiß noch, bei einem Arbeitsgerichtsverfahren sagte damals der Arbeitsrichter Herr Rühle, Sklaven kann man verkaufen, aber nicht Arbeitnehmer. Da gab es schon ein großes Aufbegehren äh, mit äh, Klagen, wo schon 2010, 2011 das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, so geht es nicht. Da musste dann die Landesregierung äh, dazu auch noch ein Gesetz umsetzen, damit die Möglichkeit äh, besteht, dass restliche Arbeitnehmer mit einem Landesvertrag die Möglichkeit hatten, zu widersprechen, was natürlich nach den Jahren auch unheimlich schwierig war. In dieser ganzen Zeit äh, gab es jedes Mal Auseinandersetzungen mit Stellenabbau. Also mit äh, 2006, 2007 hieß es vom Konzern, wir vergleichen einen Benchmark. Das heißt, eine Uniklinik wurde verglichen äh, mit den Konzernkliniken. Das kann man mit einer Uniklinik nicht vergleichen. Es wurde gar nicht nach den Prozessabläufen äh, geschaut. Wir haben das als Rasenmäh-Methode benannt und es gab auch ein Aufbegehren in den einzelnen Bereichen. Schon allein in dem ersten Jahr wurden ungefähr 97 Vollzeitstellen in der Pflege abgebaut. Danach äh, wurde die Marburger Wäscherei geschlossen. Wir haben einen Haustarifvertrag aushandeln müssen. Also es waren die unterschiedlichsten Variationen. Und der richtige Knaller war dann 2012, wo der Vorstandsvorsitzende Herr Föhler damals der Rhön AG mitgeteilt hatte, dass man ungefähr 500 Stellen an beiden Standorten abbauen wollte. Daraufhin gab es ein großes Aufbegehren. Es wurde ein Bündnis gegründet. Die Gesellschaft war eigentlich ob das in Gießen, Marburg war, die Bürger, die Politik, die Professoren, die Universitäten waren aufgebracht. Also es gab wiederum eine riesige Bewegung. Es gab sogar in unserer großen Elisabethkirche in Marburg Montagsgebete, wo man diskutiert hat, sogar auch damals von den Fraktionsvorsitzenden der CDU aus dem Marburger Parlament zum Thema Genossenschaft. Wie kann man die Form ändern? Es gab über 50.000 Unterschriften. Wir brauchen einen adäquaten Personal, eine Gesetzgebung für das Personal und die Aktion mit Plakaten über das Bündnis zurück zum Land, weil wir keine Zukunft mehr gesehen haben. Denn nicht nur der Stellenabbau, auch das Thema Fusion mit Helios hat äh, die Bürger und die Beschäftigten aufgebracht. Auch das Marburger Parlament, muss ich sagen, durch die Parteien hinweg, hat viele Beschlüsse äh, festgelegt und es gab Schreiben an den Ministerpräsidenten. Wir als Betriebsrat haben offene Briefe an die Landesregierung geschickt. Es gab mit Verdi gemeinsam x Veranstaltungen, eine Riesendemonstration über 3000 Menschen. Also es war ständig der Widerstand da und immer auch die Frage, gibt es eine Möglichkeit, die Unikliniken Gießen und Marburg zurückzuführen zum Land. Ich muss auch immer sagen und betonen, in dieser ganzen Zeit haben die Arbeitnehmervertretungen von Gießen und Marburg immer eng zusammengearbeitet. Was man von den Geschäftsführungen der beiden Standorte nicht sagen konnte, das war auch ein Vorteil der Solidarität, der Solidarität der Menschen im Kreis, in der Stadt selber, mit den gewerkschaftlichen Gedanken. Das muss ich sagen, aus der Erfahrung war schon überwältigend. Und ich glaube schon, wir waren quasi dieser Testballon. Wie findet diese Umstellung statt, der Privatisierung? Und wie schon der Vorredner gesagt hat, man hat davon die Finger gelassen, in anderen Bundesländern Unikliniken zu privatisieren, weil die Probleme wurden nicht weniger, sie wurden immer größer. Faktisch kann man einfach zusammenstellen, die Arbeitsdichte wurde immer mehr, das Personal weniger und die Menschen wollen eigentlich, wir haben auch in der Diskussion in Betriebsversammlungen sogar abgestimmt, ob man zurück will zum, zum Land. Und die Mehrheit hatte damals dafür gestimmt. Also es waren wirklich große Diskussionen. Wie gesagt, Beschlüsse im Parlament, was ich außerordentlich so finde, was auch nicht selbstverständlich ist, wenn parteiübergreifend in einer Stadt gemeinsam Beschlüsse befasst werden, dass die Privatisierung ein Fehler war. Danke, Bettina, für diese Einschätzung. Jetzt ähm, hast du schon gesagt, die Mehrheit der Beschäftigten wäre eigentlich einer Rekommunalisierung der Uniklinikum positiv oder steht da positiv gegenüber. Ähm, Fabian, du bist ja Gewerkschaftssekretär und bei Ver.di und damit auch zuständig oder als solcher auch zuständig für das Uniklinikum in äh, gießen marburg Nun hat Bettina ja schon was über die Folgen. Erzählt der Privatisierung, aber inwiefern würde denn die Forderung nach Enteignen, Rekommunalisieren und Vergesellschaften oder Sozialisierung, wie es juristisch vielleicht richtiger heißt, Abhilfe schaffen für diese Probleme? Also, was wäre konkret gewonnen, wenn das UKGM jetzt wieder in öffentlicher Hand wäre? Aus, aus meiner Sicht wäre wär wirklich sehr viel gewonnen, weil ähm, die Gewinne, die der private Krankenhauskonzern daraus zieht, kommen natürlich aus der Krankenversorgung. Es sind öffentliche Gelder, die praktisch umverteilt werden. Es sind Krankenkassenbeiträge, es sind öffentliche Investitionen, die getätigt werden, die halt praktisch, ja, nicht eins zu eins, weil natürlich auch was im Klinikum bleibt, aber die halt eben abgeschöpft werden von dem Konzern. Und dieses Geld könnte im Haus bleiben und dieses Geld könnte zum Beispiel für mehr Personal, zum Beispiel eingesetzt werden. Mir ist vollkommen klar, dass ein privater, börsennotierter Konzern daran kein Interesse haben kann, sozusagen keinen Gewinn zu machen. Und das wäre halt eben der große Vorteil eines gemeinwohlorientierten Klinikums, dass halt eben die Gelder, die dafür da sind, eben auch da ausgegeben werden. Was aber vollkommen klar ist, dass wir diese ganzen großen Probleme, die es im Krankenhauswesen, im Gesundheitswesen gibt, ähm, Angefangen bei fehlenden Personalvorgaben, weitergehend über dieses absolut falsche, falsche Pauschalensystem, dass die natürlich bleiben. Aber wir hätten den Vorteil, dass halt eben kein Geld rausgezogen wird und wir hätten politische Ansprechpartner. Und das ist nämlich auch nochmal, glaube ich, ein sehr großer Unterschied, dass man anders politisch Druck ausüben kann, ähm, auf Politikerinnen und Politiker, als halt eben auf Manager von einem privaten Konzern, die halt eben letzten Endes meiner Meinung nach den Aktionärinnen und Aktionären verpflichtet sind und halt eben nicht ähm, dem, dem Allgemeinwohl und erst recht nicht den Beschäftigten und leider oftmals eben auch nicht den Patientinnen und Patienten. Ähm, genau, jetzt hast du schon gesagt, sozusagen, es wäre viel gewonnen, weil das Geld, was erwirtschaftet wird, auch erstmal im Betrieb bleibt und man hätte politische Ansprechpartnerinnen ähm, gibt es denn konkrete Bestrebungen vielleicht auch mithilfe des Gutachtens quasi Druck hinter diese Forderung zu bringen oder auch tatsächlich so die ähm, Sozialisierung die Rekonalisierung des UKGM voranzutreiben oder auch allgemeiner gefragt du hast es ja gerade auch schon es ist ein Problem, dass das ähm, Fallpauschalensystem in den Krankenhäusern natürlich ganz jenseits von privaten Kliniken auch ein Problem ist. Trotzdem ähm, hast du dich dafür stark gemacht, dass quasi private Konzerne enteignet oder rekommunalisiert werden sollen. Aber also sozusagen, inwiefern würdest du dann die Strategie, die Enteignung privater Klinikkonzerne, die Rekommunalisierung zu fordern? Als eine sinnvolle politische Zuspitzung in den Auseinandersetzungen um die Krankenhäuser gegenwärtig verstehen? Meiner Meinung nach muss es eigentlich immer sozusagen eine, eine Doppelstrategie sein. Was, was wir brauchen und was wir in Ansätzen meiner Meinung nach auch in den Unikliniken Gießen und Marburg hinbekommen haben, ist eine betriebliche Auseinandersetzungsfähigkeit hinzubekommen. Dass wir geschafft haben, den Haustarifvertrag zu erstreiten, dass wir geschafft haben, den Großteil der Ausgliederungen zu verhindern. Wir haben zeitweise sogar geschafft, Kolleginnen und Kollegen, die vollkommen ohne Tarifvertrag da standen, wieder zurückzuholen, zumindest in den Servicetarifvertrag. Es sind vielleicht an beiden Standorten noch ca. 300 Kolleginnen, die in diesen Servicegesellschaften arbeiten. Das ist bei 10.000 Beschäftigten auch im Vergleich zu anderen Universitätskliniken gar nicht gar nicht viel, obwohl es immer noch zu viel ist. so. Und dass wir halt diese Auseinandersetzungsfähigkeit weiter stärken, dass das Uniklinikum in gewisser Weise auch vielleicht ein bisschen, bisschen unruhig bleibt, dass wir es auch schaffen, zum Beispiel auch so Vereinbarungen, wie es uns auch gelungen ist, zur ähm, Tarifvertragentlastung, also viel mehr Personal eben auch betrieblich durchzusetzen. Parallel dazu brauchen wir, glaube ich, aber halt eben eine, eine starke Bewegung, die ihre Basis sicherlich im Betrieb hat, die aber auch in der Öffentlichkeit wahrnehmbar ist, weil das Universitätsklinikum hat einerseits natürlich einen Versorgungsauftrag in unserer Region und das ist wirklich in unserer Region das absolut größte Krankenhaus. Im Landkreis Marburg-Biedenkopf gibt es wirklich nur noch ansonsten Kleinstkrankenhäuser. Im Landkreis Gießen ist es ein bisschen anders, aber dort wurde auch ein Krankenhaus an, das Klepios verkauft. Dass man sozusagen eine gesamtgesellschaftliche Bewegung hinbekommt, die dieses Allgemeininteresse der, der Region verkörpert und halt deutlich formulieren kann, dass man möchte, dass das Klinikum wieder für alle Menschen in der Region da ist. So, und ähm, dafür hatten wir in der Vergangenheit Wege gewählt, wie zum Beispiel Unterschriftensammlungen, große Demonstrationen. Und ähnlich muss es jetzt, glaube ich, sozusagen auch mit dem Gutachten passieren. Der erste Schritt, den wir machen wollen über unser Aktionsbündnis gemeinsam für unser Klinikum, in dem ja auch Bettina und ich mitarbeiten, ist, dass wir uns nochmal mit einer Petition an den Hessischen Landtag wenden die muss dort behandelt werden, die wird dort sicherlich auch behandelt. Gleichzeitig ist uns natürlich klar, dass eine Petition an die Landesregierung, die bisher sozusagen auch das Klinikum nicht zurückgenommen hat, das nicht verändern wird. Wir sehen es halt eher drin sozusagen als Mittel, um sozusagen öffentlich nochmal dafür zu werben, dass es anders sein könnte. Und das ist, glaube ich, auch der springende Punkt, was das Rechtsgutachten so wichtig macht. Bisher wurde sich immer hinter so einem Sachzwang praktisch versteckt. Dass man gesagt hat, okay, die Zeit ist abgelaufen, die Change-of-Control-Klausel, dieses, dieses sozusagen Vorkaufsrecht bei einem Weiterverkauf des Uniklinikums ist ausgelaufen, jetzt kann man gar nichts mehr machen. Oder wie es die Grünen in der Landesregierung machen, die sagen, sie fanden die Privatisierung falsch, aber es ist halt nun mal so und jetzt muss man halt es irgendwie ausgestalten. Das jetzt gezeigt ist, nee, man, man muss es nicht nur ausgestalten, man, man muss nicht zurückschauen und trauern, dass die Change-of-Control-Klausel ausgelaufen ist, sondern man hat. Politischen Gestaltungswillen. Und eigentlich ist ja das auch das, was ich von Politik erwarte, dass sie ja versucht, auch Gesellschaft zu gestalten und natürlich auch politische Abläufe zu gestalten und halt nicht nur einfach einen vorherige Entscheidungen immer weiter zu tradieren und fortzuführen. Und das ist das, wo wir halt betrieblich, aber halt eben oft auch auf der Straße und zum Beispiel mit einer Petition und wahrscheinlich auch vielen, vielen anderen Aktionen halt eben Druck machen müssen. Genau. Okay, dann Dankeschön für eure ähm, Einblicke in die Kämpfe um das UKGM. Wir werden darauf da auf jeden Fall in der Diskussion bestimmt auch nochmal äh, zurückkommen. Ich habe auf jeden Fall einige Fragen, falls keine kommen. Ich ähm, würde jetzt aber gerne den Blick erstmal nochmal an Oliver und Bruno und ähm, sozusagen auf die Sesena-Auseinandersetzung richten. Auch in Seesen hat es ja eine Auseinandersetzung mit Asklepios gegeben. Und für diejenigen, die das nicht wissen, Asklepios ist hinter der Fresenius Tochter Helios der zweitgrößte private Klinikbetreiber in Deutschland. Das heißt, ihr habt euch einen sehr großen, einen sehr mächtigen Gegner ausgesucht, mit dem ihr euch da angelegt habt. Ähm, Oliver, du bist ja ähm, Betriebsratsvorsitzender der Asklepios Kliniken Schildertau in Seesen. Und vor gut einem halben Jahr hat Astepios die renommierte Reha-Klinik in Seesen geschlossen. Als Reaktion eben auf Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen und einer Verbesserung der Versorgungssituation und Tarifauseinandersetzung, die Ver.di gestartet hat. Aber was war überhaupt der Gegenstand der Auseinandersetzung und was habt ihr gefordert und wie sind die Konflikte verlau verlaufen? Vielleicht kannst du uns das einmal kurz erzählen. Ja, Julia, du hast es ja gesagt. Gegenstand äh, der Forderung war insbesondere, dass wir bessere Arbeitsbedingungen für unsere Kolleginnen und Kollegen in Sesen bekommen. Und äh, äh, insbesondere wollten wir die tarifliche Entlohnung haben. Äh, wir hatten seit, zwei, seit Ende 2000 oder Mitte 2017 das Problem, dass äh, immer mehr besonders erfahrene Kräfte eben das Haus verlassen haben. Äh, wir haben äh, eine komplette Ärzteschaft äh, der inneren Medizin verloren damals. Äh, also der Chefarzt ist äh, mitsamt seiner samt seinen kompletten äh, Oberärzten und äh, Assistenzärzten aus Wesen gegangen und äh, die Innere Lage sozusagen brach äh, und ähm, ja aus dem Pflegedienst sind ja damals auch äh, die Kollegen gegangen, die eben schon langjährig beschäftigt gewesen sind und ähm, ja, das war sozusagen äh, der Anfang vom Ende und äh, wir haben da schon eine äh, ne große Welle auf uns zukommen sehen und äh, ich bin dann in Funktion als Betriebsrat ähm, an den äh, Alleingesellschafter herangetreten, habe ihn auch besucht und äh, habe ihm sozusagen die Situation, ähm, die wir sie als Betriebsräte äh, in Sesen ähm, empfunden haben, geschildert. Und ähm, ja, er hat äh, damals äh, Abhilfe sozusagen versprochen, äh, aber äh, ja, beim Versprechen ist es halt geblieben. Ähm, und ähm, die Situation hat sich nicht gebessert, im Gegenteil, die Situation hat sich äh, immer weiter ähm, verschlechtert, ähm, so dass äh, immer mehr Leute, äh, auch äh, alteingesessene Kollegen, wirklich das Unternehmen verlassen haben und ähm, ja, die sind halt überwiegend in die umliegenden Krankenhäuser gegangen, wo die ähm, wo die Bezahlung einfach besser gewesen ist, wo die äh, Arbeitsbedingungen besser gewesen sind. Und wir haben dann 2018 den Arbeitgeber offiziell aufgefordert, ähm, dass wir eben eine, eine andere Bezahlung äh, bei uns im Sesen kriegen. Ähm, wir sind... Nicht tarifgebunden, das heißt, wir sind ein Stückchen tarifgebunden. Wir haben 2016 ein kommunales Krankenhaus übernommen. Die städtische Krankenhaus in Sesen ähm, sind mittlerweile noch 70 Mitarbeiter von insgesamt. 1100 Mitarbeiter, die bei meinem Haus gewesen sind, das waren die einzigen Kollegen, die sozusagen einen Tarifvertrag hatten. Unsere Ärzte haben einen Tarifvertrag, aber die anderen Kollegen haben keinen Tarifvertrag, sodass wir gesagt haben, wir wollen eben den Standort stärken und dafür brauchen wir eben gute Arbeitsbedingungen. Und Grundlage für gute Arbeitsbedingungen sind eben tarifliche Vergütungen, als auch, dass der Mantel zur Anwendung kommt. Ja, ähm, wir haben, wie gesagt, versucht, mit dem Arbeitgeber zu verhandeln und ähm, es ist aber irgendwann ins Leere gelaufen, so dass wir ähm, bei den Verhandlungen dann auch irgendwann in der Einigungsstelle gelandet sind. Ähm, und ähm, parallel hat Verdi dann ähm, äh, aufgefordert, also der Asklepios dann aufgefordert, ähm, zu Tarifverhandlungen und... Ähm, ähm, ja, Askletos hat gesagt, also Knaller hat gesagt, wir reden nicht mit Verdi, wir reden nicht mit der Gewerkschaft, sondern äh, unser Betriebsrat ist unser Verhandlungsführer. Und ähm, wenn, wenn wir überhaupt verhandeln, dann eben nur mit dem Betriebsrat, weil Verdi vertritt keine, ähm, vertritt nicht die Mitarbeiter, sondern sie ähm, haben damals gesagt, es wären nur 200 der 1100 Mitarbeiter eben ähm, tatsächlich äh, organisiert bei Verdi. Und ähm, deswegen haben sie gesagt, äh, das kommt für uns überhaupt nicht äh, überhaupt nicht in Frage. Ähm, ja, wir haben dann sozusagen die ganze Zeit äh, so parallel einmal auf der betrieblichen Ebene über die Einigungsstelle versucht, ähm, irgendwas hinzukriegen, ähm, wo wir als Betriebsrat eben verhandeln mussten, weil wir da per Gesetz zu verpflichtet sind. Auf der anderen Seite hat, äh, hat Verdi eben, wie gesagt, ähm, zu Verhandlungen aufgerufen, denen äh, Asklipus nicht nachgekommen ist. Und äh, so kam es dann, dass wir das zum, zum 16. Juli 2019 seinen ersten Streittag hatten. Ähm, aber das war relativ unbeeindruckt davon. Wir haben viel mobilisiert, wir haben viel die Politik angesprochen, wir haben viel ähm, Öffentlichkeitsarbeit gemacht, wir haben ganz, ganz viel Pressearbeit äh, abgeleistet, wir haben Bürgerbündnis ins Leben gerufen. und äh, Aber wir sind da, das muss man leider jetzt im Nachhinein so sagen, leider auf Granit gestoßen. Und ähm, ja, der Arbeitgeber äh, hat die... Hat alles dementiert und äh, hat immer wieder gesagt, wir verhandeln nicht. Und ähm, ja, ähm, wir hatten dann 2000, also wir haben dann äh, bis ähm, Dezember 2019, von Juli bis Dezember 2019 immer pro, punktuelle Streiks durchgeführt. Ich glaube, das waren so insgesamt zehn, äh, elf Streiktage, die wir in diesem Jahr dann durchgeführt hatten. Und hatten wir uns für 2020 eine entsprechende Strategie zurechtgelegt, äh, wie wir den Druck erhöhen wollen, äh, gewerkschaftlich, gewerkschaftlicherseits. Und dann kam halt Corona dazwischen. Und äh, durch Corona hatten wir halt keine Möglichkeit mehr, ähm, sozusagen auf die Straße zu gehen. Und ähm, haben dann halt äh, sozusagen den Streik erstmal ähm, aussetzen müssen. Und ähm, ja, ähm, 2019, äh, habe ich vergessen zu sagen, hat der Arbeitgeber dann auch äh, verkündet, mehr oder weniger über Nacht verkündet, die Therapeuten auszugliedern. Man muss dazu sagen, die Therapeuten waren sehr aktiv in dem Arbeitskampf und die haben sozusagen an Weihnachten ihre, ihre Briefe gekriegt, dass sie dann zum 01.01. .01. in eine neue Gesellschaft übergehen. Und der Arbeitgeber, normalerweise ist das üblich, hat sich auch nicht auf Interessensausgleichsverhandlungen oder Sozialplan äh, eingelassen, also Interessen war es gleich vor allen Dingen nicht eingelassen, ähm, sondern äh, hat das in Nacht- und Nebelaktionen sozusagen durchgeführt. Und äh, ja, somit waren dann auch die, ähm, die Therapeuten ähm, von uns als Betriebsrat nicht mehr vertreten, sondern ähm, konnten halt ihre Forderungen in dem Sinne erstmal nur weiterhin über die, über die Streiks aufrechterhalten. Ähm, Im Juni 2020 hat dann der Arbeitgeber verkündet, wir sind vom Verbund her im Grunde genommen drei Kliniken gewesen. Wir haben das Stadtkrankenhaus mit den 70 Mitarbeitern. Wir haben eine Reha-Klinik gehabt, die zusammen mit dem Akuthaus einen Gemeinschaftsbetrieb gebildet hat. Und in der Reha waren damals so zwischen 80 und 100 Mitarbeiter beschäftigt gewesen. Und wie gesagt, wir haben das als Betriebsrat haben wir die Interessen auch der Reha-Kollegen vertreten, weil wir 25 Jahre lang als Gemeinschaftsbetrieb geführt wurden und von einem Tag auf den anderen hat der Arbeitgeber gesagt, ähm, ab morgen ist die Reha eigenständig und äh, ihr seid als Betriebsrat nicht mehr zuständig. Und wir führen entsprechend auch die ähm, Vergütungsverhandlungen in der Einigungsstelle nicht mehr ähm, gemeinschaftlich äh, für beide Kliniken, sondern äh, separat. Wir haben das versucht, gerichtlich ähm, zu verhindern über eine einstweilige Verfügung. Da sind wir gescheitert. Ähm, und ähm, ja, so mussten wir sozusagen in der Einigungsstelle. Ähm, versuchen, für, für die unterschiedlichen Gesellschaften, also REA als auch Akutklinik, Regelungen zu finden. Und ähm, als Corona dann wieder ähm, die Möglichkeit zugelassen hat, dass wir ähm, weiter oder wieder auf die Straße gehen konnten, haben wir dann im September entschieden, wir ähm, gehen ab dem äh, 5. Oktober sozusagen in einen unbefristeten Streit. Und ähm, ja, da hat uns dann der Arbeitgeber in der Einigungsstelle mehr oder weniger die Pistole auf die Brust gesetzt und ähm, hat dann gesagt, wenn wir jetzt hier keine Einigung hinkriegen, ähm, dann könnte es so ausgehen, dass sozusagen die Reha-Klinik äh, schließt. Und ähm, wir haben uns dann dazu entschlossen, nach langen Hin und Her, nach langen Beratungen äh, im Gremium als auch mit, äh, mit Ver.di ähm, dass wir ähm, sozusagen den, den Forderungen des Arbeitgebers nachgehen, nachgeben und ähm, dass wir uns sozusagen auf dieses äh, Angebot einen wagen TVD anzuwenden, ähm, dass, wir, dass wir dem zustimmen, um eben die Kollegen der Reha-Klinik nicht zu verlieren. Ähm, letztendlich ist es so gewesen, dass der Arbeitgeber dann trotzdem im November oder in Oktober verkündet hat, ähm, er schließt die Reha-Klinik doch und ähm, dann saßen halt 84 Kollegen, die halt in der Reha-Klinik beschäftigt wurden, vor dem Aus, haben ihre Kündigung dann entsprechend bekommen. Und ja, wir haben, uns bleibt dann, blieb dann nur noch übrig, die entsprechenden Sozialplanverhandlungen, Interessensausgleichsverhandlungen durchzuführen. Und der Betrieb ist per 31.12.2020 eben eingestellt worden. Und ähm, ja, die 84 Kollegen haben das Unternehmen, Unternehmen äh, größtenteils verlassen. Für das Akuthaus, ähm, das ist so ein kleiner Wermutstropfen, haben wir letztendlich ähm, einigermaßen Erfolg erzielen können. Wir haben sozusagen... Ähm, eine Betriebsvereinbarung, weil der Arbeitgeber ja nicht gewillt gewesen ist, eine, ähm, sich mit Verdi äh, an einen Tisch zu setzen und einen Tarifvertrag äh, oder Haustarifvertrag zu verhandeln, haben wir eine Betriebsvereinbarung äh, zum system ähm, vereinbart mit in Bezugnahme äh, der meisten Paragraphen aus dem TVÖD inklusive dynamische Vergütung als auch äh, dem, dem Mantel. Ähm, mit wenigen Ausnahmen, ähm, wie zum Beispiel Unkündbarkeit ähm, haben wir zum Beispiel nicht mit, mit aufgenommen und leider die VBU haben wir eben auch nicht mit aufgenommen. Das war sozusagen der Kampf, den wir in den letzten zweieinhalb Jahren mit das Libus geführt haben. Okay, jetzt, ähm, da waren ja schon einige Knaller dabei, sozusagen, ähm, die der, der Konzern sich geleistet hat, äh, würde ich jetzt auf jeden Fall mal so grob zusammenfassen. Ähm, Vielleicht können wir da sozusagen im Detail auch noch mal drauf zurückkommen. Aber mich würde jetzt auch erstmal noch interessieren, Bruno, du warst ja sozusagen mit zuständig als Gewerkschaftssekretär für die Asklepios-Kliniken während der Auseinandersetzung und auch jetzt noch. Und jetzt haben wir ja von Professor Wieland vorhin gehört, dass das Land Hessen Asklepios entgegennehmen könnte. Jetzt liegt ihr unpraktischerweise nicht in Hessen und Hessen hat es ja auch bisher noch nicht ähm, gemacht. Aber inwiefern hätte euch das Gutachten oder auch die Forderung sozusagen nach einer ähm, Rekommunalisierung von Asklepios in den Auseinandersetzungen in Sesen denn geholfen? Also inwiefern hättet ihr das Gutachten vielleicht nutzen können? wenn ihr das da schon gehabt hättet oder inwiefern könnte man diese politische Forderung zumindest zuspitzen, auch in den Auseinandersetzungen dort? Ja, ähm, Sesen liegt leider äh, nicht in Hessen, aber Sesen liegt auch leider nicht äh, in Hannover oder irgendwo ähm, im Zentrum von Niedersachsen, sodass eine große Öffentlichkeit sozusagen da leicht äh, Zugang hatte und ich glaube, das war in der Auseinandersetzung selber auch das größte Problem. Also, ähm, dass tatsächlich, obwohl die Kollegen ähm, vor Ort unglaublich äh, zäh äh, gekämpft haben, wir hatten einen super Orga gerade, wir haben richtig lange gestreikt am Ende, ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hast, Olli, aber am Ende haben wir drei Wochen am Stück gestreikt und es ist auch gelungen tatsächlich, so hart zu streiken wie selten in Krankenhäusern. Also es ist gelungen, Stationenstreiks äh, durchzuführen, also tatsächlich die Belegung des Hauses herunterzufahren. Also vor Ort, ich würde sagen, maximalen wirtschaftlichen Druck auszuüben. Ähm, aber sehen auch wenn das Haus immer gute Gewinne abgeworfen hat, ist es halt ein Haus von, ich glaube, 160 Einrichtungen von Asklepios. Ähm, und äh, das hat am Ende äh, leider nicht gereicht. Und tatsächlich ist die Forderung aufgekommen. Also es ist so, dass ein Ex-Landtagsabgeordneter von der CDU hat das hat das gefordert, hat gesagt, okay, die Bude muss halt kommunalisiert werden. Die Linkspartei oder der örtliche Linkspartei-Bundestagsabgeordnete hat das gefordert. Aber das reicht natürlich nicht aus, um so einen Konzern wie Asklepius ernsthaft zu beeindrucken. Es gab ganz große politische Unterstützung, muss man sagen. Auch wenn wir jetzt nicht immer total im Fokus der Öffentlichkeit waren, gab es doch irgendwie immer wieder unterstützende Statements auch von der Landes- und Bundespolitik. Aber ich glaube, hätte, wäre es sozusagen dahin gegangen, dass sich zum Beispiel ein Ministerpräsident hingestellt hätte und gesagt hätte, naja, wenn ein Konzern so mit dieser Verantwortung, die er ja hat für die Gesundheitsversorgung, umgeht, dann müssen wir halt überlegen, diese Verantwortung wieder in öffentliche Hand zu überführen. Und ich glaube, wäre das passiert, von oberster politischer Stelle, hätte es eine andere Dynamik sicherlich in den Verhandlungen, die ja nie stattgefunden haben, gegeben. Und es wäre nochmal ein anderes Druckpotenzial entstanden, was sozusagen nicht da war. Aber ich fürchte, äh, dafür war Sesen eben ähm, zu klein und, und zu, zu weit weg von der Landeshauptstadt. Ähm, ich denke, wenn die Auseinandersetzung in dieser Form äh, zum Beispiel in Hannover im Uniklinikum stattgefunden hätte, dann wäre die Situation sicherlich auch eine völlig andere gewesen. Aber ähm, das hat es leider nicht. Genau. Also ich glaube, die Forderung hätte was gebracht, aber... Ähm, äh, Sie wurde leider nicht aufgestellt und vielleicht ist es deswegen wichtig zu überlegen, okay, wie schafft man es, eher politische Mehrheiten zu organisieren, die das eben nutzen? Okay, das ist eine Frage, die ich direkt aufgreife und dich zurückspielen werde. Wie schafft man es denn, politische Mehrheiten zu organisieren, die das dann auch nutzen oder umsetzen, aber auch konkret, also du hast jetzt gesagt, Siesen vielleicht so weit weg von der Landeshauptstadt. Daran lässt sich natürlich so erst mal nichts ändern. Ähm, und als Klepios hat sich erstmal wenig beeindruckt äh, gezeigt, weil sozusagen Sesen zwar wirtschaftlich erfolgreich war, bei ein Haus unter 160 und insofern sozusagen schneidet es als Klepios nicht so sehr ins Fleisch, wenn dieses eine Haus vielleicht ähm, beschlossen wird. Wenn jetzt aber sozusagen Trotzdem die Forderung und du hast trotzdem gesagt, die Forderung nach Enteignung hätte sie von oberster Stelle, wäre sie von oberster Stelle gekommen, dann hätte sie sozusagen das Ziel plus durchaus unter Druck setzen können. Und daher dann doch nochmal sozusagen meine Frage, inwiefern die gleiche Frage eigentlich auch, die ich vorhin schon Fabian gestellt habe, inwiefern wäre so eine Zuspitzung auf eine politische Kampagne vielleicht nach Enteignung von Klinikkonzerne nach einer Rücküberführung in öffentliches Gemeineigentum eine sinnvolle politische Zuspitzung? Oder wie kann sie funktionieren? Die Frage, die du quasi hier selbst auch gerade gestellt hast, wie kann man politische Verhalten erreichen? Welche gesellschaftliche und politische Unterstützung müsste man dafür vielleicht auch organisieren? Ich glaube, also ich würde einen Punkt gerne nochmal ein bisschen stärker machen, den Fabian auch erwähnt hat. Also die Forderung alleine ähm, bringt erstmal gar nichts, glaube ich. Also ich glaube, es gibt auch außerhalb von, ähm, von privaten Unternehmen total große Probleme im Gesundheitssystem. Ähm, wenn man sich anguckt, wie viele öffentliche Häuser bei uns in der Region wirtschaftlich total schlecht dastehen, wo Landesregierungen sozusagen nicht genügend investieren, wo die Träger nicht genügend investieren. Ähm, dann ist es so, dass auch viele öffentliche Häuser eigentlich agieren wie private. Die gliedern aus, äh, um letzten Endes die Löhne zu drücken, die versuchen Personal zu sparen ähm, und das teilweise nicht, weil sie ähm, böse sind oder so, weil sie es einfach müssen, weil die Finanzierungssituation so schlecht ist. Ähm, und wenn es dann nicht Kommunen gibt oder Trägerstrukturen, die das auffangen können, ähm, und die gibt es ja oft nicht, ähm, dann ist die Situation vor Ort in öffentlichen Häusern genauso schlecht wie in privaten, würde ich sagen. Ich spitze es mal zu. Ne? Und deswegen ist die Forderung nach, nach Enteignung oder Rekommunalisierung alleine noch nicht die Lösung. Also ich glaube, es gibt viele, viele politische Spielräume, Fabian hat es auch gesagt, DRG-System und so weiter. Dann die Frage, wie wird investiert von den Ländern in den Einrichtungen, die erstmal angegangen werden müssen. Und dann stellt sich auch die Frage, wie ist das zum Beispiel mit Personaluntergrenzen? Also ich, es war ja eine politische Entscheidung, das System dahingehend zu öffnen, dass die privaten Konzerne Gewinne machen können. Ähm, und ja, und ich glaube, da gibt es auch viele Hebel, die man die man sozusagen spielen kann, bevor äh, man die die Betriebe sozusagen zurück in öffentliche Hand holt. Trotzdem... Äh, glaube ich, und das ist ein wichtiger Punkt, den hatte Fabian auch erwähnt, ist es die Frage, was wollen wir eigentlich in der Gesellschaft und wollen wir, dass mit den Geldern der Beitragszahler ähm, private Konzerne Gewinn machen können? Also Asklepios hat ähm, mit den Gewinnen, die sie erwirtschaftet haben, die haben sie aus dem Konzern rausgeholt, haben sie nicht reinvestiert teilweise und in Hotels investiert. Ähm, ich glaube, das ist sozusagen eine grundsätzliche Frage, die auch im Raum steht, ob wir das wollen oder nicht. Und ich glaube, im Sinne der Beschäftigten und den Leuten, die irgendwann mal ins Krankenhaus kommen, nämlich allen oder der übergroßen Mehrheit der Gesellschaft, ist klar, eigentlich kann das nicht sein, was wir wollen. Okay, dann danke erstmal euch für diese erste Runde. Ich habe äh, noch ein paar Meldungen. Jetzt habe ich mich aus Versehen stumm gehalten. Ich habe noch ein paar Meldungen, ähm, die noch aus der ersten Runde sind. Ich würde jetzt einfach mal versuchen, sie der Reihe nach dran zu nehmen. Ich nenne euch aber kurz, weil es kann ja auch sein, dass ihr inzwischen ähm, gar keine Frage mehr habt oder was ganz anderes sagen wollt. Ich habe jetzt noch vom letzten Mal. Armin auf der Redeliste, danach Christiane und ähm, dann Peter, Emanuel und Madeleine. Und ähm, würde jetzt aber erstmal Armin dran nehmen. Äh, genau, ihr könnt euch weiterhin melden. Ich führe die Redeliste einfach weiter fort und erteile jetzt Armin erstmal die Sprecherlaubnis. Guten Tag, ich hoffe, ihr hört mich alle. Top. Ähm, ich bin Patient zum Kinderzentrum in Gießen seit 1990 und habe explizit durch den Elternverein 2005-2006 die den Bau des Kinderzentrums in Gießen mitverfolgt, genauso wie die Verbriefung. Unter der Verbriefung versteht man, dass vor dem Bau das Land Hessen dafür zuständig war für das Kinderzentrum nach der Fusionierung oder nach dem Verkauf an äh, der Röhmklinikum AG wurde durch den damaligen Staatspolitiker, der mittlerweile Ministerpräsident Volker Bouffier, verbrieft, dass die äußerlichen Immobilien des Kinderzentrums in Gießen nicht von einer privaten Institution umverändert werden dürfen. Das das ist eigentlich das Einzige, was den Gießen noch, da sollten Sie in der Kardiologie ähm, irgendwie noch positiv ist. Meines Empfindens als Patient, aber auch als Verdi-Mitglied ist, also als dass ähm, die Pfleger monatlich, wöchentlich flüchten. Gründe sind Überlassungsanzeigen, Überforderung, äh, Stress durch Fortgesetzte, Fortges äh, Vorgesetzte, die wirklich auch explizit mit Asklepios oder vor Asklepios kuschen. Ich selbst habe 2019 mich mal getraut, den Kai Anken anzuschreiben. Sie oder Asklepios Gruppe. Ähm, bin mit ihm irgendwie in einen sehr freundschaftlichen Dialog versunken. Er hat mir versprochen, dass man sich... Äh, nach einer gewissen Akquise adäquat für das UKGM einsetzen würde. Ähm, die weiß schon bei zwei dabei, Fabi kann es ja bestätigen, ähm, auch viele andere Patienten, aber auch Pflegekräfte können es mir bestätigen, dass das Klebius schon ein harter Knochen ist, was Verhandlungen betrifft. Somit hat der Ankeln sein Worten dem mit Metier schon mal gebrochen. Ähm, die Frage, die ich an den Rechtsgutachter habe, ist, ähm, könnte man das Kinderherzzentrum unabhängig von der UKGM aus seitens, oder von seitens des Landes Hessens zurückerwerben? Wäre das schon mal ein Anhaltspunkt, der vielleicht einfacher umzusetzen wäre, weil mit Kinderpädiatrie ist ja äh, kein Raten zu gewinnen monetär gesehen, für ob es da irgendwie äh, eine prinzipielle Möglichkeit gibt, allein schon das Kinderzentrum separat ans Land zurückzuführen im ersten Step. Ähm, mal Sagen wir mal so, wenn es ums Geld gehen würde, würde es sich genau zu diesem Punkt noch private Spender oder Förderer äh, bereit erklären, die dem Land wahrscheinlich Geld zur Verfügung stellen könnten. Die Frage nochmals, wäre das möglich? Okay, ähm, danke dir für, die, für den Redebeitrag. Als nächstes habe ich auf der Liste Christiana. Ja, hallo an alle. Ich bin sozusagen eine der Auftraggeberinnen und habe mich vorhin dann auch im Zusammenhang gemeldet, noch von der Landtagsfraktion der Linken in Hessen. Jan Schalauske, entschuldige ich, der kann heute leider nicht teilnehmen, aber als gesundheitspolitische Sprecherin habe ich gedacht, ich kann mir diese interessante Diskussionsrunde auf keinen Fall entgehen lassen. Und ja, unser Interesse war natürlich zu sagen, wir wollen ein gutes Argument gegen dieses grüne Mäntelchen da haben. Wir können nicht alles rückgängig machen, was Roland Koch damals angerichtet hat in Hessen. Und das ist ja wirklich nur, UKGM ist eins von den vielen Dingen, aber das ist eine ganze Latte und eine natürlich eine besonders schlimme Scharte, die hier in das soziale Gesundheitssystem reingeschrieben schlagen wurde. Na, ich ähm, möchte mich gerne noch mal ein bisschen an der Frage beteiligen, was brauchen wir eigentlich, ähm, dass wir äh, insgesamt in ein besseres Gesundheitswesen bekommen. Und ich denke mal, ähm, also wir kämpfen ja an vielen Stellen dafür, Kliniken zu erhalten, in öffentlicher Hand zu erhalten. Ihr ähm, habt ja vorhin schon gesagt, die Kommunen sind oft gar nicht in der Lage. Ich habe so ein eigenes Klinikum vor Ort mit viel, viel Geld, was der Kreis dann dafür reingezahlt hat. Und das ist insgesamt eine schwierige Situation. Also wir brauchen eine andere Landespolitik und darum, die, die fordern wir auch ein. Wir wollen, dass das Land ein, eine Planung macht. Wir haben ja auch ein Konzept für einen Gesundheitsplan gemacht, natürlich die Finanzierung. Wir brauchen die Belegschaften, die Beschäftigten, die für bessere Arbeitsplätze, Beschäftigungssituationen kämpfen, weil... Das große Problem ist, ist ja der Nachwuchs und die Situation der Beschäftigten. Wir brauchen die Patientinnen, wie gerade mein Vorredner deutlich gesagt hat. Ich denke, das ist auch wichtig. Und natürlich, wir brauchen eine ganz andere Finanzierung auf Bundes, und also überhaupt auf Ebene. Und ich denke, die Kommu eigentlich ist es ja vorgesehen, die Kommunen haben den, den Sicherstellungsauftrag für das Gesundheitssystem. Und das ist eigentlich ganz deutlich, dass das darf eigentlich, sowas darf dann ja auch nicht privat organisiert werden. Ne? Also es ist eine kommunale Aufgabe. Das kann eigentlich nur gemeinwohlorientiert, gemeinwirtschaftlich organisiert. Und wir müssen eigentlich wieder zurückkommen in die, ach, ich weiß nicht, 1985 war das, wo die... Äh, wo die ganze Privatisierung im Gesundheitssystem, also gerade in Krankenhäusern, den Weg gebrochen hat und äh, man ist da, seitdem ist es ja nur interessant für die Privaten, äh, in, in diesem Markt zu sein. Wir müssen eigentlich zurückkommen auf alte äh, äh, Vorschrift, auf alte rechtliche. Äh, dass die Krankenhäuser keine Profite mehr machen dürfen. Und ich denke, dass mit Corona gibt es immer mehr Leute, die sagen, da ist was dran und es gibt immer mehr Beteiligte an dem System. Und ich denke, wir müssen stärken unsere Kooperation und unsere Konzentration und Konzertiertheit. Von, von verschiedenen Bewegungen, die da drin sind, ähm, noch mehr Verstärkung. Und da war natürlich, ist diese, äh, diese Studie von Professor Wieland für uns sehr, sehr wichtig, weil sie einfach auch eine Hoffnung, eine Chance gibt. Ja, es es, es gibt Möglichkeiten, wir können auch äh, mit verschiedenen gesetzlichen, rechtlichen äh, Maßnahmen können wir und politischen Mehrheiten können wir tatsächlich was bewirken, aber wir können es wirklich nur bewirken, wenn alle diese Kräfte, die ich jetzt mal ansatzweise genannt habe, kommen bestimmt noch ein paar dazu, wenn die wirklich gut ineinander greifen und in die gleiche Richtung arbeiten. Und ähm, ja, da würde ich für plädieren und lass uns daran arbeiten, dass wir daran dann noch besser werden. Ich denke, das ist unsere einzige Chance für ein gutes Gesundheitssystem, für die Menschen, wie für die Beschäftigten und natürlich auch für die Kommunen, für alle Beteiligten zu erreichen. Dankeschön. Okay. Dann habe ich auf der Liste Peter. Und danach nur schon mal, dass ihr euch darauf einstellen könnt. Danach Madeleine. Ja, hört ihr mich? Also mein Name ist Peter Illerich aus Licht bei Gießen. Und meine Frage bezieht sich nochmal auf das Gutachten. Und zwar an zwei Punkten habe ich hier einfach aufgehorcht. Und meine Frage bezieht sich auf die Möglichkeit der Sozialisierung weiterer Kliniken. Und in dem Punkt 322 und 323. Da geht es um die Vereinbarung des Gesetzes, also dieses Gesetzes zur Sozialisierung für, um, jeweils. Und da wird begründet, ja, in dem Fall um, Uniklinikum geht das, weil die Berufsfreiheit um, ist, uh, ist noch gewährleistet. Und dann kommt noch mal allgemeiner Gleichheitssatz, wo gesagt wird, um, ja, aber alle Kliniken müssen eigentlich gleich behandelt werden. Und mich interessiert, Herr Wieland, was, was das eben bedeutet für andere Sozialisierungen, sind die dann viel werden die viel schwieriger umzusetzen oder ähm, ja oder nicht? Julia, du bist jetzt nicht gut. Ja, habe ich habe es auch gerade gemerkt, dass ich stumm bin. <lacht> Aber es war so schön, hier zu reden, während mich keiner hört. Äh, ja, ich wollte nur sagen, Madeleine, jetzt bist du dran, danach wäre Emanuel dran. Den habe ich noch auf der Liste und dann Johannes. Dann würde ich den ersten Cut machen und euch erstmal die Möglichkeit geben, zu reagieren. Ja, vielen Dank. Ähm, genau, also ich habe mich auch schon damit beschäftigt, eben wie kann man denn wirklich argumentieren, gerade in der Politik, auch anderen Parteien gegenüber, um eben ähm, da das Argument, dass wir auf gemeinwohlorientierte Krankenhäuser wieder umstellen sollten, ähm, ja, was kann man da tatsächlich anderen Parteien gegenüber, die vielleicht auch relativ stark von der Lobby der privaten Träger beeinflusst werden, ähm, tatsächlich anbringen, weil was ich als Gegenargumente halt jetzt schon auch zum Beispiel öfter gehört habe, ist, dass wir einfach ähm, privates Investment brauchen, um medizinischen Fortschritt beispielsweise ähm, tatsächlich voranzubringen. Und ähm, dass sonst auch die Gefahr besteht, wenn wir das nicht im Rahmen der privaten Krankenhausträger äh, vorantreiben, also Modernisierung, Digitalisierung, dass es dann eben auch die Gefahr einfach gibt, dass so große Konzerne wie Apple oder Google oder auch einfach andere Länder, die nicht so ähm, ja, vielleicht in diese Richtung, wie wir unser Gesundheitssystem gerne ähm, ausrichten würden, gehen. Ähm, ja, dass sowas uns dann auch früher oder später überrollen könnte und dass wir eigentlich da jetzt noch mehr Möglichkeiten haben, ähm, mitzugestalten. Und deswegen wollte ich da einfach nochmal die Frage stellen, ja, was kann man auch, wenn solche Argumente kommen, oder eben auch das Thema, ja, das ist halt effizienter in privaten Krankenhäusern etc. Wie kann man da gut gegenargumentieren? Dann wäre jetzt Emanuel als vorerst Letzter auf der Liste und ich würde euch dann reagieren lassen. Und danach haben wir aber immer noch ein bisschen Zeit für die Diskussion. Emanuel. Okay, hört ihr mich? Komme ich an? Gut. Okay. Also Rechtsgutachen, okay, top. Verstaatlichung, top. Finanzierung des Gesundheitswesens, das ist das Problem. Ne? Also ich, ich stehe da auf der Seite von Bruno, das ist gut ausgeführt. Äh, Krankenhausfinanzierungsgesetze gab es 1985, da gab es noch nichts von Privatisierung, trotzdem Rationalisierung ohne Ende und Einstellung der Pflegerinnen aus Thailand, die wurden eingeflogen und so weiter. Wenn man das ein bisschen nachschaut, weiß man, also das heißt, auch die Verstaatlichung ist es noch nicht. Ja, es geht sogar noch ein Stückchen weiter, was meistens bei der Diskussion ausgeblendet wird, dass äh, die Medizin als Wissenschaft schon äh, praktisch kapitalistische Denk Denkstrukturen hat. Das geht dahin, kennt jeder, dass eigentlich nur noch Symptome behandelt werden und nicht eigentlich die Grundkrankheiten. Ne? Ein Beispiel, Diabetes, ne? wird Insulin gespritzt, mit Formin gekippt oder jetzt den neuen Antikörper, bringt alles toll Geld, wenn man, schreibt die erste Zeitung, die Diabetiker, Begleiten würde bei einer Diät, würden 30 Prozent von Diabetes geheilt werden. Punkt. Ne? Macht man aber nicht. Ne? Also nur mal so als Beispiel, wie unsere Medizin schon praktisch an sich kapitalistisch denkt. Ne? Also wie kann ich Profit machen? Deshalb müsste man noch, noch weitergehen. Das wäre auch gut, wenn man das immer mit einfließen lassen würde in diesen Auseinandersetzungen, weil man dann... Menschen mitnehmen kann, Patienten mitnehmen kann. Und das, denke ich, ist der wichtigste Grund. Was ich immer wieder sehe, ich beobachte es schon seit 40 Jahren, also Streiks von Ärzten, von Pflegern und so weiter oder Demonstrationen von Ärzten. Aber es kommt nicht voran. Ne? Also wir haben praktisch, während die alle streiken und machen und wirklich aktiv sind, gleichzeitig Rationalisierung stärker, stärker, stärker, stärker. Ne? Das heißt also, wir haben es bis jetzt nicht geschafft, das zu durchbrechen. Und meiner Ansicht nach ist das der Hauptpunkt, das sehen wir halt bei den Mietpreiskämpfen, ja, dass wir die Bevölkerung nicht mitnehmen. Und das hatten wir mal in den 70er Jahren ausprobiert. Und das wäre so mein Vorschlag halt, wo man mehr, mehr hindenken müsste. Da haben wir Gesundheitskomitees gehabt in Frankfurt, in Hamburg, in Berlin, in München, also in verschiedenen Orten. Und da haben sich Patienten zusammengetan, also Leute aus der Bevölkerung, Pfleger, Ärzte und so weiter. Und die haben vor Ort versucht, praktisch so wie eine Art BI an dem Gesundheitssystem, an den Problemen zu arbeiten und das publik zu machen. Also das irgendwie brauchen wir. Also wir müssen rauskommen aus der Ecke, dass da nur die Ärzte für sich streiken bzw. demonstrieren und die anderen für sich streiken oder so. Das muss eine... Bewegung von der Bevölkerung her werden. Das ist so ein bisschen das Manko, was noch fehlt, weil auch nur dann ist es möglich, dass man politischen Druck ausüben kann, dass nach einer Verstaatlichung auch genug Finanzen zur Verfügung gestellt werden. Das wollte ich einfach nur noch mal einbringen. Danke. Jetzt würde ich doch, weil noch eine einzige Person sich gemeldet hat, die würde ich doch noch in diese Runde mit aufnehmen und, äh, und zwar Herbert und danach nochmal an euch alle zurückgeben. Jetzt. Ähm, Moment. So. Herbert, du müsstest dich lautschalten, um was zu sagen? Wir hören dich im Moment nicht. Jetzt. Jetzt hören wir dich. Alles klar. Ja, ich freue mich, weil ich meinem Vorredner im Prinzip zustimme. Nur muss man natürlich nicht den dritten Schritt vor dem ersten machen. Ich komme von Gemeingut in Bürgerinhand. Wir arbeiten im Moment gegen die Krankenhausschließung. Kaum jemand weiß, dass die Bertelsmann Stiftung zwei Drittel der Kliniken schließen will. Warum? Weil sie Großkliniken, möglichst in privater Hand natürlich bevorzugt. Und äh, viele haben gedacht, während der Pandemie ginge das zurück, weil die kleinen Krankenhäuser nämlich auch sehr viele äh, Patienten aufgenommen haben. Aber nein, es geht munter weiter. Wir haben im September, werden wir eine Diskussion mit dem Professor Busse haben. Busse und Augurzki sind die beiden Haupt äh, sozusagen Redner dafür. Und äh, warum ich äh, mich gemeldet habe, ist, äh, das, was mein Vorredner sagte, ist genau richtig, solange der Staat die Auffassung vertritt, dass Private es besser können und das war in Hessen sehr ausgeprägt, ich habe bei der neuen Verwaltungssteuerung, war ich Teil im Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer und habe die Ökonomisierung der Schule miterlebt, solange das nicht beseitigt wird, solange nicht beseitigt wird, dass der Staat, auch die Kommunen gar kein Geld haben wollen, in Frankfurt gibt es gleich jetzt eine neue Koalition unter Führung der Grünen. Sie wollen die Gewerbesteuer nicht wieder auf den alten Stand zurückführen, was 100 Millionen pro Jahr ausmacht, sondern sie wollen sie weiter senken. Und diese Politik, den Staat arm zu machen, indem man ihm sozusagen seine Ressourcen beraubt, führt dann natürlich dazu, dass auch staatliche Krankenhäuser nicht das bringen können, oder wenn die DRG nicht abgeschafft wird, nicht das bringen können, was man sich von ihnen erhofft. Trotzdem, mein letzter Satz, ist dieses Gutachten von Professor Wicheland enorm wichtig und überhaupt die Debatte darüber, dass es Artikel 14, 3 und 15 gibt. Und von daher setze ich große Hoffnung darin, dass wir das mindestens publizistisch dadurch, dass wir die juristische Seite auch mal bedienen, dass wir das publizistisch weiterbringen. Denn sowas, dass eine Uniklinik privatisiert ist, gibt es in ganz Deutschland nicht. Und die Grünen haben es in der Koalition mit der CDU nicht geschafft, das zurückzudrehen. War ein bisschen emotional, aber... Okay, dann ähm, danke schön erstmal für diese ähm, Nachfragerunde. Ich würde... Vielleicht vorschlagen, dass wir äh, nochmal von der rechtlichen Frage, weil dazu gab es ja ein paar Nachfragen, nochmal konkret dann auf die politischen Fragen, wie setzen wir es denn jetzt eigentlich um oder was ähm, greifen wir zuerst an, was als nächstes und so ähm, zukommen. Deswegen würde ich jetzt erstmal das Wort an Professor Wieland geben und dann nochmal sozusagen die Runde genauso drehen wie eben. Gut, gerne, dann fange ich mal an äh, mit der Frage, können andere Kliniken ebenso sozialisiert werden oder könnten auch Teile des Universitätsklinikums sozialisiert werden? Im Grunde schließt da die Verfassung nichts aus. Das ist möglich. Ich erinnere noch mal daran, der Grundgedanke bei der Einführung des Sozialisierungsartikels war ja, die Wirtschaftsordnung sollte auch gemeinwirtschaftlich gestaltet werden können. Und das ist jetzt nicht auf das Uniklinikum beschränkt. Man würde in dem Augenblick sicher starken juristischen Widerstand äh, bekommen, wo man sagt, man, man erlaubt überhaupt keine private medizinische Tätigkeit mehr neben der staatlichen. Das ist aber ja weit weg äh, von dem, was wir in Deutschland diskutieren. Und äh, solange äh, man nur darum, darüber redet, soll man Universitätskliniken, alle Kliniken, das Gesundheitswesen, sozialisieren, ist man rechtlich auf sicherem Grund, solange man eben auch bereit ist, eine angemessene Entschädigung dafür zu zahlen. Da würde ich keine Grenzen äh, sehen. Tatsächlich muss man sich aber natürlich klar sein, dass nicht in dem Augenblick, wo aus einer <lacht> privaten Klinik eine kommunale Klinik oder eine staatliche Klinik wird, alle Schäden und alle Missstände behoben sind. Äh, das ist vielleicht eine gewisse Grundvoraussetzung, und ich glaube, wenn man sich Abläufe im Wirtschaftsleben anschaut, dann ist diese Vorstellung, wenn Private tätig werden, ist das alles viel effizienter. Entweder falsch, weil auch in der Wirtschaft längst nicht alles effizient ist, oder es hat halt einen hohen Preis, weil das der Preis ist, dass man die Leute irgendwo ausbeutet und das Geld praktisch bei den Löhnen spart und dann sagt, seht ihr mal, wir sind viel effizienter. Wenn der Staat sagt, das will er auch machen, dann ist er auch nicht mehr der Sozialstaat. Also ich denke, was mein Gutachten zeigt, ist eine rechtliche Möglichkeit. Aber ich wäre jetzt längst nicht so verblendet zu glauben, dass damit das Problem allein gelöst würde, sondern das würde weiterhin fortbestehen. Nur es wäre ein erster Schritt getan und gerade an einem Universitätsklinikum, wo geforscht und gelehrt werden soll, wo es eine optimal und maximale Versorgung geben soll, da kann man das besonders zeigen, dass das eigentlich für eine Privatisierung, Privatisierung nicht geeignet ist. Und es hat schon seinen Grund, dass die anderen Länder nicht nachgezogen sind. Denn natürlich sehen die auch alle, dass Universitätskliniken viel Geld kosten. Aber trotzdem sehen sie auch gerade jetzt in der Pandemie, was sie aus einer, aus guten Universitätskliniken für Nutzen ziehen. Und man mag sich ja gar nicht vorstellen, wenn wir eine Situation hätten, wo wir die nicht zur Unterstützung gehabt hätten. Dankeschön. Es gab eine Reihe von Fragen, aber dann auch einfach ja Diskussionsbeiträge. Insofern würde ich vorschlagen, dass wir einfach in der Runde nochmal genauso vorgehen und in der zweiten Runde dann vielleicht andersrum. Aber dann würde ich Bettina, Fabian, Oliver und Bruno bitten, wenn ihr wollt, was zu sagen. Bettina, du bist noch ja. stumm gestaltet. Genau. <lacht> so, jetzt hat ich es vergessen. <lacht> Für mich ist dieses Gutachten ein Ansatz, in die Diskussion, in die, in, in die Gesellschaft zu werfen und zu sagen, wie sieht unser Krankenhaus aus. Dass es nur alleine durch dieses Gutachten äh, die alleinige Lösung ist, das ist gar keine Frage. Das ist ein komplexes Thema der Finanzierung der Krankenhäuser. Aber alleine schon der Gedanke, dass der Bürger sagt, wie sieht mein Krankenhaus aus? Ja, und die Pandemie hat ja gezeigt, was nutzen mir die Betten, wenn ich das Personal nicht habe, wenn ich kein fachkompetentes Personal habe, wenn Forschung davon abhängig ist, was am effizientesten arbeitet, am meisten Geld einbringt. Und der Rest interessiert mich nicht. Ähm, diese ganzen Problematiken. Und ich bin wirklich von überzeugt, dass ein Schneeball zur Lawine wird, wenn man in die Diskussion kommt, wie soll es aussehen, welche Möglichkeiten habe ich, denn die Möglichkeit wurde ja jetzt von der Landesregierung immer ausgeschlossen, weil man sagt, wir haben ja gar keine Möglichkeit einer Rückführung der Uniklinika Gießen und Marburg zum Land und das beinhaltet viel und ich denke schon, wir haben das in Marburg damals mit dieser Umsetzung vom Bündnis, die Vernetzung der Patienten, der Bürger, der Politik, der Kirche, also alle Lager mit unterschiedlichen Meinungen, die sich aber in dem Punkt einig waren, es ist unser Klinikum und wir möchten gerne, dass es zum Gemeinwohl überführt wird. Ob das dann alles nachher so wird, ist eine andere Frage. aber erstmal die, die Möglichkeit zu haben und etwas in Bewegung zu bringen, finde ich schon mal eine große Hoffnung. Magst du weitermachen, Fabian? Ja ja, total gerne. Also erstmal wollte ich noch mal den Kollegen aus Sesen sagen, dass ich das absolut wirklich. Ähm also großartig äh, finde, auch damals euer Besuch in Gießen auf der Kundgebung, also wie, wie ihr diesen Konzern äh, herausgefordert habt und wie er gekämpft hat, das ist wirklich einfach, ähm, ja, das ist fantastisch, auch wenn das... Ähm, nicht, nicht funktioniert, aber trotzdem finde ich ist es immer ein großes Beispiel dafür, dass man halt eben dass man, dass man kämpfen kann. Ich bin für die Diskussionsbeiträge wirklich sehr dankbar. Natürlich ist es so, dass dieses Fallpauschalensystem das ist einfach eins der grundlegenden Probleme im Gesundheitswesen. Also sieht man an exorbitant hohen Kaiserschnittquoten, die es teilweise gibt. Ich bin total dankbar um das Beispiel mit Diabetes, dass das es gibt viel zu wenig Diätassistentinnen, Diabetesberatung äh, in den Kliniken, da, da kann ich beim Uniklinikum anfangen. Das wird ziemlich sicher in den meisten Krankenhäusern zu sein, dass es in den Bereichen viel weniger gibt, weil halt, also weiß ich es halt nicht in dem Maße rechnet. So ähm, dieses Problem würde ich natürlich nicht beheben durch diese Sozialisierung eines Krankenhauses. Aber das Wichtige ist halt wirklich sozusagen in, in Hessen oder bei einem Universitätsklinikum, es hat eine Doppelfunktion. Und wenn jetzt zum Beispiel Kraus Maffei oder wer auch immer ähm, Drohnenforschung in der Uni sponsern würde, würden auch alle oder den, den Lehrstuhl kaufen am besten so. Und dann würden auch alle sagen: Naja, die haben ja irgendein Interesse daran, das zu machen, die werden das ja nicht wertfrei machen. so. Und natürlich ist die Frage, ob ein privater Krankenhauskonzern oder zum Beispiel bei Helios steht Fresenius ja wirklich einer der größten, der, der größten Ausstatter auch von Krankenhäusern ähm, ähm, dahinter, also ob die das wirklich wertfrei machen, ob das nicht vielleicht doch Einfluss auf die Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten, das ist ja ein wesentlicher Baustein unseres Universitätsklinikums, als halt auch eben auf ähm, wirklich halt die Forschung, die dort betrieben hat ähm, hat. Und deshalb ist es glaube ich, so wichtig, gerade ein Universitätsklinikum wieder zurück in öffentliche Hand zu holen. Und es ist in der Region einfach wirklich halt, es ist ein Riesenthema. So. Es war die ganze Zeit über ein Riesenthema und ich bin mir gar nicht sicher, ob man wirklich explizit andere politische Mehrheiten in einem Parlament braucht. Man muss vielleicht diese Mehrheiten, die es dort gibt, einfach dazu zwingen, das zu tun, was, was richtig ist. Also in, in Marburg nochmal hat sich wirklich der Fraktionsvorsitzende im Stadtparlament öffentlich dafür ausgesprochen, in der Rede in, in der Elisabethkirche das UKGM in ein Genossenschaftsmodell zu überführen. Ähm, der ist danach nicht, nicht abgesägt worden oder irgendwie belächelt worden als, als, als, als Spinner. so das war, das war ein ernst gemeinter Diskussionsbeitrag. Und in dem Sinne glaube ich schon, dass durch genug Bewegung, genug Druck Eben da halt sich was ähm, verändern kann. Und dafür, und das war ja auch eine der Fragen, was Verdi tun wird, dafür ähm, werden wir streiten. Bettina und ich und auch noch bestimmt der eine oder andere. Danke, Oliver. Magst du weitermachen und danach Bruno? Ja. Also, meiner Ansicht nach muss sich das Finanzierungssystem im Gesundheitswesen komplett ändern. Also, ähm, solange da wirklich Anreize geschaffen werden, ähm, Ge Gewinne zu fahren und äh, solange die, äh, die äh, Regierung, die Landesregierung ihrem Auftrag nicht nachkommt, entsprechende <lacht> Fördermittel zur Verfügung zu stellen, wenn man wirklich <lacht> ein sanierungsbedürftiges äh, Krankenhaus hat, ähm, solange wird das Gesundheitssystem äh, nicht so funktionieren, wie wir uns das alle vorstellen, nämlich ähm, dass äh, das Allgemeinwohl sozusagen im Vordergrund steht und nicht eben die, die Kapitalisierung. Ich glaube, das Gutachten selber ist sehr interessant und kann sicherlich dazu führen, dass man die Diskussion anregt. Ähm, äh, dass, dass es so nicht weitergehen kann. Äh, aber solange es solche Geschichten wie Fixkosten-Degressionsabschlag oder sonst irgendwelche Dinge gibt, äh, wo man in, in Vorleistung als Krankenhaus gehen muss, äh, solange ähm, es keine verpflichtende Gemeinnützigkeit äh, irgendwie gibt, ähm, glaube ich, ähm, wird, wird das äh, Gesundheitssystem irgendwann ausbluten. Und äh, das, also den Schritt, den wir jetzt mit der Refinanzierung des Pflegebudgets äh, gehen, mag auf den ersten Blick der Richtige sein, der zweite Blick ist, dass wir, das kann ich aus meiner eigenen Klinik sagen, dass wir zu einer Pflege der 70er Jahre wieder zurückkommen und das ist genau das Falsche, das ist genau das, was wir nicht brauchen, weil wir müssen den Beruf der Pflege, was nun mal die größte Berufsgruppe in einem Krankenhaus ist, attraktiver gestalten und Zurück in die Pflege der 70er Jahre ist keine Attraktivitätssteigerung des Berufes, sondern dann wird er ausbluten. Und das wird, glaube ich, das, das Anfang, der Anfang vom Ende sein, also meine Ansicht. Bruno, du hast das Wort. Ja, ich möchte nur noch mal auf die Forderung an sich eingehen eigentlich. Und ich finde, da lohnt sich es auf jeden Fall noch mal einen Blick nach Berlin zu werfen. Ähm, und ähm, äh, den vielen Kolleginnen und Kollegen die Daumen zu drücken, die ja gerade im Endspurt sind, ähm, und sammeln für die Initiative Deutsche Wohnen enteignen. Und selbst wenn am Ende die Deutsche Wohnen nicht enteignet wird, hat die Forderung alleine, glaube ich, schon ganz viel Wind äh, in die Debatte gebracht. Was ist sozusagen Gemeinwohl? Was gehört in öffentliche Hand und was nicht? Was dürfen private Unternehmen tun und was nicht? Und, äh, und ich glaube, ein Resultat war ja der großartige Berliner Mietendeckel, ähm, der nicht entstanden wäre, wenn es nicht diesen unglaublichen Druck von der Straße gegeben hätte, ähm, auch im Rahmen der Kampagne Deutsche Wohnen enteignen. Ähm, und deswegen glaube ich, ist es wichtig, äh, dass wir den Privaten sehr, sehr deutlich machen, dass es diese Perspektive gibt. Ähm, dass es die Perspektive gibt, wir nehmen euch die Buden einfach wieder ab, ähm, wenn ihr damit so weiter wirtschaftet, wie ihr es tut, auch jenseits von den vielen Forderungen nach Änderungen der politischen Rahmenbedingungen. Und deswegen würde ich sehr stark dafür plädieren, diese Forderung trotzdem am Leben zu halten zu sagen, okay, das ist neben den anderen Dingen, die passieren müssen im Gesundheitswesen, ein zentraler Punkt und der ist politisch möglich. Und ich glaube auch, dass zumindest meine Erfahrungen aus vielen Häusern und aus den Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen, dass das überhaupt nichts Utopisches ist, sondern dass ganz viele Leute, die ähm, am Bett arbeiten, sage ich mal, ähm, das total so sehen und absolut dazu stimmen würden und sagen, ja, selbstverständlich möchte ich nicht, dass mit meiner Arbeit ähm, hier Gewinne gemacht werden. Und, äh, und deswegen würde ich auch dafür plädieren, dass auch sozusagen im gewerkschaftlichen Forderungskanon, könnte man sagen, stärker mit aufzunehmen. Ja, danke Bruno für, diese, für diesen letzten Beitrag, den ich gleich aufgreifen werde. Es hat sich niemand mehr gemeldet, deswegen würde ich jetzt vielleicht auch angesichts der Zeit so ein bisschen in die Abschlussrunde überleiten. Allerdings ähm, darf ich vielleicht dann auch noch mal so ein bisschen, um die Abschlussrundendebatte anzuheizen, noch mal eine Zuspitzung versuchen. Ähm, und zwar, genau, gab es jetzt ja so ein bisschen eine, eine breitere Diskussion um diese Frage, ist nicht eigentlich doch das Fallpauschalensystem das Problem, ist nicht doch das Problem, dass wir eigentlich Gewinn im Krankenhaus machen dürfen? Und ähm, oder was heißt wir, aber sozusagen, dass Gewinne im Krankenhaus gemacht werden dürfen. Und deswegen dann eigentlich aus meiner Perspektive vielleicht doch der Versuch zu sagen, na, man müsste das alles gleichzeitig irgendwie bearbeiten, zu sagen, wir, wir kämpfen sozusagen gegen das fallpauschalen System. Wir kämpfen für ähm, Personalvorgaben, also verbindliche, gesetzliche, aber auch tarifliche Personalvorgaben in den Krankenhäusern. Und wir kämpfen sozusagen für das Gewinnverbot und die Enteignung äh, der privaten Krankenhauskonzerne. Das ist natürlich insofern richtig, weil das alles wünschenswert wäre. Ähm, und dennoch ist ja so ein bisschen die Frage, woraufhin, also wir haben in den letzten Jahren viele Entlastungsauseinandersetzungen in den Krankenhäusern gehabt, dabei vor allen Dingen in den kommunalen wiederum ähm, oder in den öffentlichen Häusern sozusagen, nicht so sehr in den privaten. Und ähm, das sind alles richtige Entwicklungen. Trotzdem ist die Frage sozusagen, kann es, ähm, kann diese Enteignungsforderung, Bruno, du hast es ja gerade sozusagen in Bezug auf die Wenteignen in Berlin auch nochmal aufgebracht, kann diese Enteignungsforderung nicht möglicherweise doch auch eine Zuspitzung ähm, in der Debatte sein, die auch diese Forderung nach einem Gewinnverbot der, dieser Forderung quasi einen stärkeren Aufwünscht? bescheren würde und ähm, auch die Frage, äh, ich glaube Fabian, du hast es ähm, und Bettina, ihr habt es sozusagen auch für das UKGM am Beispiel auch gezeigt, sozusagen die Auseinandersetzung um die Privatisierung des Uniklinikums hat eine breite zivilgesellschaftliche Unterstützung hervorgerufen. Das ist sozusagen ein Kampf, den Patientinnen und Betroffene des Gesundheitssystems, sage ich jetzt mal so breit gemeinsam führen können. Also ist es nicht auch eine Möglichkeit, die Kämpfe nicht nur sozusagen als betriebliche Kämpfe zu führen, sondern sozusagen daraus tatsächlich eine Art gesundheitspolitische, zivilgesellschaftliche Bewegung aufzubauen und deswegen doch nochmal sozusagen ähm, die Rückfrage an euch alle, äh, wäre nicht sozusagen als nächster Schritt ähm, in den in einem Kampf um Entlastung auch die Forderung nach einer Enteignung privater Klinikkonzerne sozusagen logischer Schritt, auch weil sozusagen, wenn jetzt die Entlastungsauseinandersetzungen in den öffentlichen Häusern äh, erfolgreich sind, möglicherweise die öffentlichen Häuser ja auch sozusagen stärker unter Druck geraten und man die Privaten auch unter Druck setzen müsste. Ähm, das könnt ihr gerne, müsst ihr aber nicht in die Abschlussrunde einfließen lassen. Und vielleicht würde ich jetzt einfach der Fairness halbe mal andersrum starten und ähm, bei Bruno anfangen, damit du nicht immer als Letztes redest und sozusagen dann bei Professor Wieland am Ende rauskommen. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen jetzt ja schon, also ich glaube, man muss wahrscheinlich beides machen. Ähm, es gibt kein, äh, kein Entweder-Oder. Ähm, sondern man muss beides machen und man muss gucken, wo sind äh, welche Spielräume, was kann man sozusagen konkret im Kleinen erstmal verändern und dann grundsätzlich die Frage angehen, äh, was ändern wir sozusagen im Großen und holen die äh, Häuser zurück in öffentliche Hand. Also ich würde das ungern sozusagen voneinander trennen und, äh, und präferieren. Ähm, jetzt eine von beiden äh, Punkten, aber ähm, äh, genau, das ist ja immer, immer die, die Frage, was macht man, die, die kleinen Schritte oder der große Wurf und ist die Enteignungsforderung überhaupt der große Wurf? Und da haben wir eigentlich auch schon den Konsum und naja, sie alleine wird äh, die Situation eigentlich nicht grundlegend verbessern, ähm, na, aber sie kann sicherlich helfen zuzuspitzen. Genau, Oliver. Ähm, ich, Oliver wäre jetzt dann Fabian, dann Bettina und dann Professor Wieland. Okay. Also, ich, ja schon mal... ich denke, eine Rekommunalisierung ohne vorherige Änderung des Gesundheitssystems ähm, macht für mich keinen Sinn, weil ich glaube, ähm, Bruno hat es vorhin noch schon ausgeführt. Äh, es gibt genügend äh, kommunale äh, Krankenhäuser. Krankenhäuser in öffentlicher Hand, die ebenso viele Probleme haben, wirtschaftlich dazustehen. Und das ist ein Systemproblem. Und das muss erst behoben werden. Und wenn man den ersten Schritt gegangen ist, dann kann man, glaube ich, darüber nachdenken, ob man dann tatsächlich die, die privaten Krankenhäuser die sich nicht an die Spielregeln halten rekommunalisiert bei den Unikliniken ist es sicherlich noch mal eine andere Geschichte weil da sozusagen der Forschungsauftrag noch mal mit dahinter steckt aber bei der bei der Wald und Diesen Klinik glaube ich muss man erst in einen Schritt und dann in einen Schritt gehen Ja, also ich, ich glaube ich glaub schon, dass es ein, ein Problem lösen würde, nämlich dass sozusagen die Probleme des, des Gesundheitswesens oder Krankenhausfinanzierung sozusagen einseitig zulasten der Beschäftigten ausgelegt werden. So, weil weil die, die Tatsache, dass es ja wirklich Pflegekräfte, obwohl die ja gesucht werden, obwohl wie in den, im Chat oder bei den Fragen auch geschrieben wurde, Abwerbesummen bezahlt werden, dass es Pflegekräfte an Krankenhäusern gibt, die teilweise mehrere hundert Euro unterhalb des Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes verdienen. Das kann ja irgendwie nicht sein. Und solche Probleme könnte ich natürlich dadurch lösen. Für uns konkret in Gießen-Marburg finde ich wirklich, dass es das viele unserer Probleme lösen würde. Einmal die Spezifika der Uniklinika, das, das Problem, dass teilweise halt einfach Gelder rausgezogen werden. Und... Ähm, es wäre, glaube ich, halt einfach ein Beispiel dafür, dass es, dass es anders geht, dass man halt so, so eine Privatisierung auch wirklich rückgängig machen kann. So. Und ich glaube, dass sowas ähm, vielen Kolleginnen und Kollegen schon auch eine gewisse, gewisse Hoffnung geben würde, wenn man, wenn, man das, wenn man das schaffen könnte. So, genauso wie mir. Also, das hat Bruno ja auch gesagt. Also, was in Berlin passiert, das gibt natürlich irgendwie Hoffnung, dass man. Da wurden ja auch die die, die Wohnungen, wurden, wurden ja de facto verschenkt an private Konzerne und jetzt versucht man, die zurückzuholen. Und wirklich, es, es sammeln überall Leute Unterschriften. Da unterschreiben zigtausende Menschen dafür. so Und ähm, solche Bewegungen, finde ich, geben Hoffnung so, ob danach alles super ist. So, es steht nochmal, glaube ich, auf einem anderen Blatt. Aber ich glaube, danach geht's halt geht halt der Kampf, würde dann halt weitergehen. Dann wäre halt sozusagen... Ähm, nicht, nicht mehr halt der private Krankenhauskonzern, unser, unser Gegner, dann wäre vielleicht die Landesregierung unser Gesprächspartner. Dann würden wir das alles sozusagen auf eine andere Ebene transformieren. Aber ich glaube, die Auseinandersetzung würde, würde weitergehen. Ja. ja Für mich stellt sich ja die Frage, ähm, vor Jahren war ja immer, die Privaten machen es besser, der Staat kann es nicht leisten. Und der ganzen Komplexität, gar keine Frage der Finanzierung, ähm, finde ich immer, wenn man anfängt, es ist unmöglich. Eigentlich ist nichts unmöglich, wenn man Menschen bewegen kann, die sagen, so soll es in meinem Staat aussehen, wo ich lebe. Was gehört in öffentlicher Hand? Schulen, Bildung, Wohnung. Wir sehen ja in allen Bereichen, betrifft ja nicht nur die Kliniken, wie die Bewegung in Berlin. Hätte mir das vor ein paar Jahren niemand gesagt. Und, ja, wie will man sowas erreichen? Ja? Und Man hat es erreicht und ich glaube, ähm, man muss es nur, man muss die Menschen mehr dazu bewegen, dass ihnen klarer wird, was bedeutet das für mich persönlich, wenn ich nur noch gewinnorientiert alles arbeiten lasse. Ähm, kann mein Kind dann behandelt werden oder muss ich nochmal eine Zusatzversicherung? Dadurch verändert sich ja auch vieles an Leistungen, was äh, zusätzlich erbracht werden muss. Also wenn wir uns das angucken, auch für einen Patienten, was er immer mehr zuzahlt etc., das ist auch wieder ein Thema für sich. Ähm, und wenn wir das zu, diesen, äh, zu uns als Kollegin, nicht nur als Kollegen sehen, in dem Bereich ich arbeite im Krankenhaus und auch uns nicht entsolidieren entsolidarisieren, wer ist der bessere Leistungsträger, sondern wenn wir es aus dem Haus tragen und sagen, du, ich werde Patient, ihr werdet Patienten, die Bürger, wie wird es finanziert, stoßen wir eine gesundheitspolitische Debatte an, die auch auf den einzelnen Menschen mehr bezogen ist. Und dass es eine andere Möglichkeit zum Gemeinwohl gibt, als zu sagen, wir stoßen immer alles ab, weil die Privaten können es besser. Sie können es nämlich nicht besser. Dem würde ich mich gleich anschließen und das scheint mir auch einer der Grundgedanken eigentlich der Verfassung zu sein. Wir haben zwar seit 1985 ungefähr erlebt, der Weg geht immer weiter in Richtung Privatisierung, aber verfassungsrechtlich ist es nicht vorgegeben. Es gäbe ganz andere Möglichkeiten. Es sind politische Entscheidungen und ich finde auch gerade der Bereich Wohnen und Gesundheitsfürsorge das sind Bereiche, wo man doch sagen kann, hier ist der Staat verantwortlich, hier muss er sich kümmern, hier hat er Schutzpflichten. Und hier darf er sich nicht einfach zurückziehen und sagen, die Privaten machen das effizienter. Muss er sich selber bemühen, auch effizient zu arbeiten. Und es kann doch niemand sagen, dass der Staat nicht in der Lage wäre, wenn der politische Wille da ist, auch effizient zu arbeiten und trotzdem seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angemessen zu bezahlen. Und von daher verstehe ich mein Gutachten auch nur, als eine Möglichkeit und vielleicht ein Schritt dazu, das auch ins Bewusstsein der Menschen zu rufen, dass Privatisierung keine Einbahnstraße ist, sondern dass man auch sagen kann, okay, wir haben ja jetzt mal mit der Privatisierung versucht, wir haben die ganzen Wohnungen verkauft, wir haben eine Universitätsklinik privatisiert und wir haben vielleicht doch festgestellt, das war nicht der ideale Weg. Und Artikel 15 gibt eine Möglichkeit, dann wieder zurückzugehen und zu sagen, dann gehen wir vielleicht doch lieber zum alten System zurück. Danke. Ja, das finde ich doch ähm, ein ermutigendes Schlusswort zu sagen. Wir haben es mit der Privatisierung äh, versucht. das hat leider nicht funktioniert. Jetzt müssen wir was anderes probieren. Also das öffentliche wieder zurück in, ähm, nee, das Private zurück in öffentliche Hand. So rum natürlich. <lacht> äh, ich danke euch allen sehr für diesen Auf, ich würde jetzt mal sagen, für diesen Beginn einer Debatte, die wir auf jeden Fall noch weiterführen werden. Ähm, und auch euch allen, die euch beteiligt hat im Chat und auch ähm, über Diskussionsbeiträge. Genau, ihr könnt die Veranstaltung gerne oder den ersten Part der Veranstaltung gerne nachschauen, falls ihr noch mal konkreter wissen wollt, was eigentlich gesagt wurde. Und ansonsten, genau, sehen wir uns bestimmt in der einen oder anderen Runde wieder, in der wir weiter darüber diskutieren werden. Dankeschön und euch einen schönen Abend.